Netzpolitischen Abend am 1. Oktober. Wir senden und diskutieren online, äh, weil wir eben uns immer noch nicht treffen können. Aber wir treffen uns eben hier in diesem virtuellen Raum. Wir sind auch heute wieder dankbare Gäste der Faircom, die uns auf ihrer Plattform Fair Teaching hosten. Wir haben ein sehr spannendes Programm, äh, durch das ich, Katja Mayer, Institut für Wissenschaft und Technikforschung der Universität Wien äh, Sie euch heute führen darf. Ich werde unterstützt von meiner Kollegin Sophie Kronberger, auch hier bei mir am Institut tätig. Und wir beide freuen uns sehr auf die jetzt folgenden Vorträge. Wir haben drei unterschiedliche Themen heute, die wir besprechen werden, die aber natürlich in gewissen Dimensionen Überlappungen zeigen werden, nehme ich an. Wir beginnen mit Lukas Lehner von der Universität Oxford. Der uns den Oxford Super Tracker vorstellen wird. Er wird circa 15 Minuten sprechen und wir haben dann einen, einen schönen Zeitblock noch für eine Diskussion. Nach ihm kommt Lukas Schlögel hier von der Universität Wien, äh, Institut für Politikwissenschaft und wird über Politik und Automation sprechen. Und äh, zu guter Letzt äh, kommt Alexander Klimborg, der uns äh, ein bisschen näher einführen wird in äh, Cybersecurity oder, sage ich mal, die Problematik der unterschiedlichen Begrifflichkeiten und Governance-Formen und, ja, also, und äh, internationalen Arrangements, die hinter diesem Begriff stecken können. Genau, und äh, ich freue mich, dass äh, alle da sind. Und ich würde jetzt gleich mal meine Kollegin Sophie bitten, äh, mhm. den ersten Sprecher vorzustellen. Genau, und noch kurz vielleicht, uns die Teilnahme uns auf. Das heißt, äh, nach den 15 Minuten haben wir kurz fünf Minuten eingeplant für Fragen. Ähm, Katja wird die Moderation da übernehmen und ich werde dann die Fragen monitoren. Das heißt, wenn es Fragen gibt, einfach ähm, man kann, man hat die Möglichkeit, das über den Chat zu stellen oder ein Handzeichen zu geben. Und ich würde dann die Person aufrufen, sozusagen, wenn die Frage persönlich gestellt wird ähm, oder gestellt werden will. Ähm, genau, und wir beginnen mit Lukas Lena. Äh, Lukas Lena promoviert an der Universität Oxford zu den Treibern von Lohndynamiken und deren Auswirkungen auf wirtschaftliche Ungleichheiten. Dabei untersucht er die Gründe für das schwache Lohnwachstum in Europa und dessen makroökonomische und verteilungspolitische Implikationen. Zuvor so hat Lukas als Ökonom an der OECD in Paris und an der ILO in Genf gearbeitet und er war Forschungsamt Assistent an der London School of Economics. Lukas Lena hat auch den Oxford Covid-19 Super Tracker initiiert, der anfangs als einfacher twitter thread begonnen hat, sozusagen ein Tracker aller Tracker von internationalen, nationalen Policies und deren Auswirkungen, von denen man sicher heute und jetzt mehr erzählen wird. So, ich gebe jetzt noch schnell die äh, Präsentatorenrechte an den Lukas. Entschuldigung, vor lauter Zuhören habe ich total darauf vergessen. Sollten jetzt bei dir sein. Ja, vielen Dank für die Einladung, Katja Meyer und Sophie Gronberger. Ich freue mich sehr, heute äh, hier bei euch sein zu können und auf den Austausch. Ähm, ich äh, nehme an, ihr seht meine... Willkommen. So, jetzt könnt ihr meine meinen Screen meine Folien sehen. Super, wunderbar. So, ich werde kurz äh, 10-15 Minuten über die, ähm, das Tracking von äh, Politik-Antworten ähm, auf die Covid-19-Krise erzählen und wie wir da quasi in Oxford unser Verzeichnis, unseren, äh, unser Directory äh, begonnen haben. Äh, das ist ein gemeinsames Projekt mit Mary Daly, Bernhard Ebbinghaus, Marek Natzig und Tim Branders, Professoren am Department of Social Policy and Intervention in Oxford und Elias Naumann an der Uni Mannheim. Ähm, ich werde kurz zuerst über die Covid-19-Welle sprechen, allerdings weniger über die Welle der Infektionen, sondern mehr über die äh, Welle an neuen Datenquellen, die es gegeben hat. Äh, dann äh, kurz äh, erzählen, wie wir zu unserem Projekt, dem Oxford Super Tracker, also diesem Tracker of Trackers, ähm, gekommen sind. Und danach können wir vielleicht gemeinsam kurz über Möglichkeiten und Herausforderungen dieser neuen Datenquellen ähm, diskutieren, also sowohl für Forschung als auch für, für Politik. Ähm, also, die, die uh, Policy Tracker an sich als, ist quasi eine Datenquelle, wo länderübergreifend ähm, in der Regel auf nationaler Ebene pro Land äh, in einem bestimmten Themenbereich, äh, unterschiedlichsten wirtschafts- und äh, gesellschaftspolitischen Themenbereichen, äh, Maßnahmen in der Regel von Regierungen, aber auch von ähm, öffentlichen Einrichtungen dokumentiert werden. Und diese das ist also quasi eine, eine, eine Art von Datenquelle, die weniger äh, populär war, vor allem vor der Corona-Krise. Und deswegen habe ich hier nur kurz die ähm, Google-Suchanfragen für Policy-Tracker abgebildet. Und wir sehen quasi, dass sich äh, ab dem Zeitpunkt, wo die Corona-Welle äh, ähm, ähm, Europa voll ähm, ähm, erwischt hat und Europa in den Lockdown gegangen ist, ab diesem und wo quasi ein, ein massiver, exogener, quasi exogener Schock ähm, viele Länder relativ gleichzeitig relativ gesehen ähnlich ähm, betroffen hat äh, und quasi diese, diese ähm, diesen Bedarf gab, Politikmaßnahmen ähm, über Länder hinweg ähm, zu dokumentieren, dass also auch diese Nachfrage an, ähm, an diesen Datenquellen massiv gestiegen ist und sich quasi innerhalb der letzten Monate verdoppelt hat, also wenn man sich ähm, die, die Suchanfragen ansieht ähm, über den Zeitraum vom letzten Jahr auf Google. Ähm, und ich bin quasi relativ zu Beginn auf diese, auf diese ähm, Datenquellen aufmerksam geworden, äh, so gestellt wahrscheinlich aufgrund meines Hintergrundes, äh, wo ich für die internationale Organisationen und OECD gearbeitet habe und die welche der ersten Produzentinnen waren von solchen Cross-Country-Quellen in ihren jeweiligen Bereichen und habe dann aber quasi miterlebt, wie es quasi eine Explosion solcher neuen Datenquellen äh, gab. Äh, mehr dazu gleich. Was ist also quasi? Ähm, also wer, wer, wer stellt diese neuen Datenquellen zur Verfügung? Äh, also wir sehen ähm, etwa ein, ein Drittel kommt von ähm, Universitäten und, und Academics, ein Drittel von allen, die wir gesammelt haben und dokumentiert haben in unserem Super Tracker, äh, ein Viertel von internationalen Organisationen ähm, und, und dann auch von, von NGOs, von Thinktanks, von Public ähm, Agencies, also häufig ähm, eigentlich äh, öffentliche Institutionen, aber auch ein paar äh, große private äh, Konzerne, vor allem im Bereich wo es um äh, beispielsweise Mobilität oder soziale Interaktion geht, wo das quasi die großen Tech-Corporations, äh, Multinationals sind, die äh, quasi, wie, wie beispielsweise Google, Apple, Mobility-Trackers, die quasi also durch die Daten, die sie gesammelt haben, äh, unheimlich schnell und gut abbilden könnten, wie sich zum Beispiel äh, Mobilität äh, oder soziale Interaktionen in Ländern, in Regionen über Zeit verändert haben. Die, die, die ersten Initiativen haben sich auf Grenzschließungen konzentriert, auf ähm, Social Distancing Measures, auf kurzfristige Arbeitsprogramme wie Kurzzeitarbeit, äh, Interventionen zur Finanzmarkt-Tubulenzen. Und einige Dutzend ForscherInnen waren da im, im März äh, damit beschäftigt, quasi diese Ankündigungen von Regierung, von neuen Coronavirus-Politikmaßnahmen äh, quasi in Echtzeit zu dokumentieren und... Ähm, das ist eine unheimlich quasi wichtige Arbeit, weil es ja den länderübergreifenden Vergleich quasi in Real Time ermöglicht und die äh, politischen Entscheidungsträgerinnen und ähm, deren Entscheidungen quasi auch vergleichbar macht ähm, mit, mit denen aus anderen Regionen, aus anderen Ländern. Einige Tracker umfassen große breite Bereiche wie Makroökonomie und Sozialpolitik und andere sind aber auch viel enger gefasst und bieten dann eine detailliertere Informationen, wie zum Beispiel ähm, nach ein Tracker, der dokumentiert verschobene Wahltermine pro Land. gab unheimlich viele innerhalb von, von nur im März und April schon, über 50 verschobene Wahltermine weltweit. Äh, einer dokumentiert nur Schulschließungen weltweit und wie viele SchülerInnen betroffen sind. Einer dokumentiert nur, wie viele Schülerinnen betroffen sind von äh, äh, Schulmahlzeiten, die ausfallen. Andere dokumentieren zum Beispiel ähm, Gefängnis, äh, Gefängnismaßnahmen, einer zum Beispiel speziell für äh, äh, Abstände und Revolten in Gefängnissen aufgrund der mangelnden äh, Schutzmaßnahmen gegenüber den Interessen. Ähm, andere wieder, ähm, beispielsweise äh, von der OECD, von der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds, sind sehr umfassend, umfassen eigentlich alle 196 Volkswirtschaften der, der Welt äh, und sehr breit wirtschaftspolitisch. Ähm, andere ähm, sind dann eben auch äh, speziali sind so spezialisiert, dass sie sich nur zum Beispiel Maßnahmen von Steuerverwaltungen oder von äh, Patentämtern in unterschiedlichen Ländern dokumentieren. Oder andere beispielsweise die Medienberichte über die Pandemie ähm, ähm, dokumentieren und daraus auch äh, gewisse Indizes äh, bilden, ähm, Oder beispielsweise die Maßnahmen von NGOs zur Wahrung von Bürgerrechten dokumentieren, über Ländergrenzen hinweg. Ähm, mehrere Projekte gehen auch über nationalen Rahmen hinaus, wie zum Beispiel ein Tracker, der sich nur auf Exportbeschränkungen für Lebensmittel äh, konzentriert, die während der Krise erlassen worden sind oder ein Tracker, der verfolgt, ähm, wie äh, gesamteuropäische Solidarität mit unterschiedlichen Maßnahmen ähm, über diplomatische Beziehungen, über Hilfe zwischen den Ländern, ähm, ähm, also was passiert ist und der quasi Flows von einem Land in ein anderes äh, jeweils trackt, unterschiedliche Tracker zu Kriegen, zu Waffenstillständen oder auch nur zu ähm, ähm, Projekten der Weltbank im Zuge der Covid-Krise oder äh, philanthropische Projekte von privaten Geldgebern, der trackt dann Geldflüsse äh, von äh, Beträge ähm, und Empfänger äh, von, von den jeweiligen Spenden. Ähm, zusätzlich zu diesen, äh, zu all diesen äh, Policy Trackers haben wir dann auch ähm, begonnen, Surveys zu sammeln, also also was ja auch äh, also Population Surveys, Umfragen äh, im Kontext der Corona Krise erstellt worden sind, äh, einige neue, äh, vor allem zuallererst zu quasi Uh, Im Internet über Snowboarding, wo quasi jeder, der machen wollte, uh, um, um, um teilnehmen konnte und danach auch uh, qualitativ uh, hochwertige Service, die bereits bestehen, also die bereits ein bestehendes Panel haben, die begonnen haben, Fragen zur Corona-Krise zu inkludieren uh, diese diese um, um, dieses weiterzuführen. Uh, in, in, in Wien zum Beispiel, an der Uni Wien, das uh, Austrian Corona Panel, das um, ist eines, das wir im wir, um, Directory haben. Um, und Elias Naumann von Uni Mannheim um, um, editiert die Survey Collection. Um, und die haben wir gegliedert eben in Probability Sampling, Photosampling und Snowboarding anhand der unterschiedlichen uh, sample kriterien um, welche, welche Länder werden es, uh, geografisch wir geografisch abgedeckt? Also wir sehen eigentlich dass über die Hälfte der Tracker die gesamte Welt abdecken und danach folgt dann ein, ein kleiner westlicher Fokus von OECD Ländern, von Europaländern, äh, europäischen Ländern. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir eigentlich nur englische Quellen tracken. Also das ist natürlich das ist kein ganz umfassendes Bild. Ähm, und und die, die Tracker, die es gibt, die auf einzelne Länder fokussiert sind, dann häufig subnational gehen und den Unterschied zwischen unterschiedlichen Regionen dokumentieren über Politikmaßnahmen, die sind sehr, sehr häufig auf die USA ähm, alleine konzentriert. Äh, Weniger, die das für europäische Länder machen. Äh, was ist jetzt also DOCS äh, der Super-Tracker und, und wie haben wir damit begonnen? Ähm, wir haben also alle diese äh, Quellen äh, gesammelt und strukturiert nach ähm, Politikfeldern, ähm, nach Ländern, die, ähm, die inkludiert sind, nach Datenformat, Autorinnen und so weiter. Und es wurde schon kurz erwähnt, quasi die die Entstehungsgeschichte, die vielleicht auch eine, eine interessante ist, äh, wo ich quasi einfach eines Morgens äh, vier Policy Tracker auf Twitter geteilt habe. Das war im März zu sozialpolitischen Sammlungen, der OECD, der Weltbank, eben die ersten, die, die mir untergekommen sind. Und innerhalb weniger Tage ist das quasi äh, sind unheimlich viele Vorschläge über Twitter gekommen, von ähm, Usern, wo ich quasi Dutzende weitere Quellen in diesem Projekt gelistet habe. Äh, und über mehrere Wochen hinweg ist diese Sammlung auf über 100 Quellen gewachsen, woraufhin ich die dann einfach, weil es unübersichtlich geworden ist, auf eine statische GitHub-Page verschoben habe, nachdem ich gegliedert habe, und eigentlich dachte ich, die Sammlung und das Projekt sei damit abgeschlossen und innerhalb weniger Woche wurde diese Seite dann aber aus 120 Ländern der Welt aufgerufen und ich habe E-Mails von allen Kontinenten bekommen, wo Personen neue Quellen vorgeschlagen haben oder eben gefragt haben, welche Datenquellen zu empfehlen sind und wo sie eben nach bestimmten Themen gesucht haben. Um, und deswegen haben wir uns dann entschlossen, äh, an der Uni Oxford im Frühjahr das Projekt ähm, Sozialpolitik-Department zu starten und haben im Rahmen der Vorbereitung dieser Super-Tracker-Website, dieses Tools, auch ein Webinar mit Vertreterinnen der OECD, äh, Weltbank, ILO usw. So organisiert, um die Produzenten der relevantesten Tracker äh, mit einzubeziehen, und mit denen quasi zu diskutieren, wie man die Sammlung am besten strukturieren und aufbauen äh, kann. Und, also was quasi die, die Konklusion von der Geschichte ist, das äh, Potenzial von Schwarmintelligenz durch soziale Medien ist äh, mir sehr eindrücklich äh, geführt worden und äh, wo quasi viele Mitwirkende diese öffentliche Sammlung als öffentliches Gut aufgebaut haben und ähm, durch das mit, mit Einbeziehen von Mitwirkenden äh, konnten wir diese Sammlung quasi innerhalb von sehr kurzer Zeit viele Quellen sammeln, kategorisieren und ähm, sich also quasi via Mundpropaganda verbreitet. Ähm, was, was, was, was bedeutet das jetzt also, diese Sammlung und diese Quellen? Äh, zum einen ist ein, ein Vorteil von diesen, diesen an Policy-Trackers, äh, dass es ermöglicht auch eine gewisse Vergleichbarkeit von Informationen verschiedener well Quellen, ähm, was die Qualität äh, erhöht. Ähm, sie werden, können ja genutzt, werden genutzt in der Regel von ähm, WissenschaftlerInnen, genauso wie von Policy-Analysts, die quasi ähm, gewisse Hintergrunddokumente in, in der Administration, in, in der Bürokratie aufbereiten. Ähm, einige äh, Policy Tracker haben auch eine zeitliche Dimension, die also gerade für Forschung quasi experimentelle Designs ermöglicht. Ähm, und ähm, durch die Arbeitsteilung der Produzenten unterschiedlicher Tracker äh, und die Koordination dessen äh, beginnen jedoch äh, bereits, also haben bereits begonnen, komplementäre Effekte. Der uh, Trackers, dass quasi einige der Tracker Informationen aus anderen Trackers nutzen, um uh, umfassender zu sein, um, um, um die Informationen zu verifizieren, die sie haben aus mehreren Quellen und so weiter. Gleichzeitig geht das aber also auch mit uh, Herausforderungen her Und uh, um, uh, quasi der, der, zum einen, dass die Quellen, uh, einige der Quellen einen sehr eingeschränkten Umfang haben aufgrund von Kapazitätsengpässen der, der Produzentinnen gibt auch eingeschränkte Vergleichbarkeit durch die unterschiedlichen konzeptionellen Zugänge, die zu unterschiedlichen Datenstrukturen führen. Ähm, das aber gleichzeitig auch als Vorteil gesehen werden kann, dass es eine große Diversität der unterschiedlichen äh, konzeptionellen äh, Zugangsweisen gibt, die auch unterschiedliche Methoden erlauben, um, um quasi unterschiedlich mit diesen neuen Quellen zu arbeiten. Ähm, und Koordinierung kann im fortgeschrittenen Stadium, wo wir uns darum bemühen, auch ineffektiv sein. Äh, wenn bereits viel Arbeit in eine gewisse Datenstruktur hineingeflossen ist. Und äh, die die Bewertung, also man kann damit heute bereits sehr gut die Variation in Politiken zwischen Ländern und Regionen dokumentieren. Äh, viel, viel schwieriger und begrenzter ist die Möglichkeit, die Auswirkungen der jeweiligen Politiken auf soziale Outcomes ähm, festzustellen, dass eben noch eine, eine, eine mangelnde aktuelle Daten gibt zu Einzel- oder Haushaltspanelen. Ähm, was haben wir als nächstes vor? Also wir werden in den, über die nächsten Monate die Sammlung erweitern. Ähm, wir haben ja bereits ein paar Dutzend neue Quellen, die wir eigentlich noch inkludieren müssen. Ähm, und das in den nächsten, über die nächsten Monate werden, äh, es ist quasi auch interaktiv, wo immer wenn jemand von euch eine Quelle kennt, die wir nicht inkludiert haben, die man uns einfach per Google Form senden kann, damit wir die aufnehmen und wir arbeiten zusammen mit den Datenproduzentinnen, um Informationslücken zu schließen und eine gewisse Integration herzustellen, also um die wichtigsten sozialen und wirtschaftspolitischen Tracker zu integrieren, es gibt sowas bereits für die ähm, Interventionen, für die, für die Social distancing Maßnahmen von der WHO in Kooperation mit der Long School of Hygiene and Tropical ähm, Medicine und wir, wir bemühen uns um eine ähnliche Integration im ähm, Arbeitsmarkt, sozial, wirtschaftspolitischen Bereich äh, und äh, ein, ein weiterer Punkt ist, dass wir womöglich äh, direkte ähm, api äh, Zugangscodes auf, auf, auf den Super Tracker stellen wollen, damit man gleich äh, eine gewisse Bulk-Downloads von unterschiedlichen Quellen ähm, ähm, durchführen kann. So, jetzt sind quasi abschließend, äh, habe hab ich noch äh, ein paar Fragen an äh, die Runde, die ich mir gedacht habe als Einladung auf den, auf den heutigen Abend, äh, ist mir nämlich aufgefallen, dass, wo, wo, wo wir doch so viele Quellen, und ich dachte, fast alle äh, äh, Themenbereiche äh, gecovert haben, äh, was quasi fehlt, ist eigentlich äh, eine systematische Übersicht zu Maßnahmen im Bereich der Netzpolitik, des Internets, des Datenschutzes, äh, Digital Governance. Äh, beispielsweise auch also von, von Maßnahmen könnte aber auch sein, von ähm, Berichterstattung äh, im Kontext der Corona-Krise. Äh, Und das ist quasi meine Frage in die Runde, ob jemand Policy Tracker oder Service zu diesem Thema kennt, die, die uns fehlen. Und dann sind quasi auch Fragen, die ich mir stelle, welche Re Relevanz haben Policy Trackers für Netzpolitik? Äh, und äh, letztendlich ist es ja eine Machtfrage. Wer schafft die Evidenz? Wer produziert die Daten? Und wer hat Zugang zu den Informationen? Äh, und die wollen wir durch dieses Projekt zumindest etwas transparenter gestalten. Ja, das sind noch weitere Quellen. Und danke für, den, ähm, für die Aufmerksamkeit. Danke, Lukas. Äh, das war sehr interessant. Äh, gleich vielleicht. Äh, wenn ich, weil wir jetzt bis jetzt keine Fragen auch im Chat hatten, gleich einen Hinweis zu möglichen Policy-Trackers oder sage ich mal äh, Trackers, äh, die im Bereich Netzpolitik da vielleicht interessant sein könnten. Ich suche dann nachher gleich den Link raus, aber es gab im Zuge der verschiedenen Corona-Apps, also wo die verschiedenen Länder weltweit versucht haben, irgendwie Applikationen zu bauen, die die verschiedenen Arten und Weisen im Umgang mit Corona abbilden sollten bis hin zu der zum Beispiel so wie äh, Contact Tracing, aber eben auch sowas wie Quarantäne Überprüfung und so weiter, was es da für verschiedene Maßnahmen gab. Da gab es äh, mehrere Tracker, die versucht haben, das zu tracken. Ich weiß allerdings nicht, wie up to date sie sind. Ich glaube, du weißt selber aus deiner Erfahrung, wie, wie schwer das ist. Und das ist eigentlich eine, sind sieben Fulltime Jobs zusammen. Einen Tracker am Laufen zu halten und, und aktuell zu halten, vor allem in Krisenzeiten, wo sich irgendwie ständig etwas verändert. Also, ich glaube, da können wir vielleicht ein paar zusammensammeln, vielleicht auch der Aufruf, wenn ihr etwas wisst, das in den Chat zu posten. Was mir ist, was also eine brennende Frage, die mir auf den Tippen liegt nach deinem Vortrag ist, der Tracker als wissenschaftliches Instrument, ja, in Zeiten, wo man wo es zum Teil keine Daten gibt oder wo man auch offiziellen Daten nicht vertrauen kann beziehungsweise wo die offiziellen Daten, wo man jemals dazu Zugang haben sollte, erst sehr, sehr viel später vermutlich verfügbar sein werden, sind ja solche Tracker ein unglaublich äh, wichtiges Instrument, wie du ja selber gesagt hast. Also sie bieten jetzt die Möglichkeit für die Wissenschaft ganz nah dran, am Thema zu arbeiten. Du hast auch angesprochen die notwendige Standardisierung. Ja? Also du hast erzählt, ihr, ihr schaut da, was die WHO macht und ihr schaut irgendwie wie da, nach welchen Kriterien die vorgehen, um ihre Tracker aufzusetzen. und Ihr versucht etwas Ähnliches. Ja? Was würdest du sagen, wie, wie könnte euer Instrument noch besser eichen? Und was braucht es da für einen Community Effort auch in diesem Standardisierung <lacht> den ihr da vor euch habt, bei all diesen unterschiedlichen Themenbereichen? Ja also, ich, ja, also danke für den Angebot. Ich nehme gerne alle äh, Empfehlungen und Tipps entgegen. Ähm, äh, Corona-Edge-Brackern im Index, also im Inventory, also nehme, nehme ich da gerne auf. Ähm, ja, also du, ich gebe dir komplett das Recht. Es geht sowohl um die, um die zeitliche Verfügbarkeit, also um die Standardisierung, die unmittelbar größere Transparenz zwischen Politikern und Männern, als es diese gab. Und es schafft es natürlich so, die Maßnahmen, die jetzt werden, unmittelbar zu vergleichen und zu einem gewissen Grad auch diejenigen, die die Entscheidungen treffen, dadurch Rechner zu ziehen, dass die einen gewissen Legitimitätsdruck ausgesetzt sind. Ich glaube, deswegen haben die eine ganz, diese, diese Quellen eine ganz wichtige politische Funktion. Und natürlich gibt es eine Unzahl bereits von Research Papers und von Reports, die sich diese Quellen zunutze machen und zwischen Ländern vergleichen. Die, die Standardisierung ist in der Tat nicht einfach, da eben diese, diese Quellen sehr, sehr schnell gewachsen sind und teilweise in sehr unterschiedliche äh, Strukturen gewachsen sind. Äh, es ist jedenfalls ein, ein, auch ein unheimlicher Meilenstein, dass diese Quellen aber öffentlich sind, während sie erstellt werden. Äh, also ich habe also von allen Seiten, beispielsweise in meiner Vergangenheit äh, in den internationalen Organisationen gab es ansatzweise ähnliche Quellen intern zur Verwendung, zum Vergleich zwischen den Ländern, aber die waren nie öffentlich. Und mich hat eigentlich nur überrascht, dass zu Beginn der Krise gleich diese Quellen einfach nur als Spreadsheets äh, online gestellt worden sind und jeder äh, darauf zugreifen konnte und damit arbeiten konnte. Äh, und ich glaube, das stellt schon eine gewisse, äh, einen gewissen Fortschritt auf qualitativer Ebene dar, äh, da bisher ja quasi solche Cross-Country-Datensammlungen immer mit viel Aufwand, Budget, äh, Forschungsförderungsanträgen verbund, äh, verbunden waren und mehrjährige Projekte waren und auch dann, als sie abgeschlossen wurden von universitären Wissenschaftlern, gab es eben immer das Problem, dass sie aktuell gehalten werden und so weiter. Und dass äh, solche Quellen jetzt quasi öffentlich zur Verfügung gestellt werden, äh, ist wirklich, glaube ich, ein, ein, ein relevantes öffentliches Gut, was jetzt ganz am Anfang steht und was glaube ich in den nächsten Jahren und äh, wesentlich äh, stärker noch verwendet werden wird. Ähm, und äh, klar, also es wird sich zeigen, welche Quellen sich durchsetzen. Es gibt also Standardisierung, es gibt bereits auch Quellen, die die aufgehört haben, äh, abgetatet zu werden. Ähm, da kommt es dann natürlich oft darauf an, auf die, auf die Ressourcen. Häufig haben ähm, internationale Organisationen, nationale ähm, Agenturen mehr Ressourcen als, als ähm, Academics, die das nur über einen bestimmten Zeitraum an der Universität machen können oder, oder eingeschränkt auf den Fokus. Aber ich glaube, dass da der Austausch ganz wichtig ist. Und wir sind eigentlich auf unheimlich offene Türen gestoßen, als wir teilweise den Kontakt zu Institutionen aufgenommen haben, weil diese Institutionen natürlich äh, eben, wie gesagt, den Vorteil haben der, der größeren Kapazitäten, um Dinge zu dokumentieren, aber auch gewisse Nachteile haben. Und die sind in der Regel, dass sie Träger sind, langsamer in Entscheidungsstrukturen, Uh, weshalb sehr positiv überraschend war, dass diese Quellen so öffentlich uh, schnell zur Verfügung gestellt worden sind, aber was es jetzt schwierig macht, diese Daten für die Organisationen zu integrieren, weil da quasi immer viel Politik uh, und Diplomatie im Hintergrund mitspielt und als Universität von diesen Zwängen relativ frei befreit und uh, kann uh, uh, viel schneller und, und einfacher auch uh, Integration von den Daten zu betreiben. Und da glaube ich, um unsere Rolle als Wissenschaftlerinnen an der Uni. Ja. Mhm. Mhm. ja, ich habe eine Frage hier im Chat. Sabine Hartmann sagt, schreibt, ich stelle mir doch sehr die Frage, wie sinnvoll ein Supertracker ist, der sich nur Quellen in einer äh, an Quellen in einer Sprache richtet. Das ist schon ein ziemlicher Language-Cultural-Bias. Wie geht ihr damit um? Ja, das ist eine Einschränkung. Ich muss sagen, so, so wie ich, wie ich äh, Wissenschaft wahrnehme, äh, betrifft diese Einschränkung nicht nur den Super sondern in gleichermaßen Wissenschaft in der westlichen Welt sehr stark, vor allem im anglosächsischen Raum und von dort quasi ausstrahlend auch auf, auf die restlichen europäischen Länder. Äh, für uns ist es quasi eine Kapazitätsfrage, dass wir selbst quasi nur englisch ähm, beruflich sprechen und, und dadurch quasi nicht mehr Abdeckung haben wäre auf jeden Fall sinnvoll, andere Quellen ähm, mit einzubeziehen. Ähm, ist, denke ich, eine Kapazitätsfrage und ist ein, ein definitiv ein, ein, ein, ein klarer Bias. Ja, ich glaube, wahrscheinlich weniger die die Sprachenvielfalt, also weniger stark sich in Europa auswirkt, aber viel stärker natürlich auf anderen Kontinenten. Ganz klar ist eine, eine massive Einschränkung. Mhm. Wäre da eine Möglichkeit zum Beispiel, dass ihr gerade jetzt im Vergleich Ihr werdet ja einen sehr guten Blick dafür bekommen, wo besonders gut vergleichbare Dimensionen sind oder und vor allem, wo dort die Löcher sind, eben vielleicht gerade durch die fehlenden Sprachen. Wäre das eine Möglichkeit, dass ihr da proaktiv werdet und, und schaut, dass ihr eben Inhalte explizit in anderen Sprachen auch zu gewissen Dimensionen der Perspektive dazu holt? Ja, das stimmt. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Äh, da wäre ich wär sehr motiviert dafür. Die, der, der, der Bias kommt natürlich nicht, nicht von irgendwoher, sondern auch von der, von der Anreizstruktur, der wir ausgesetzt sind. Und die, die umfassendsten Quellen von internationalen Organisationen zum Beispiel werden nur Englisch zur Verfügung gestellt. Und, und, aber, aber ja, also es wäre auf jeden Fall sinnvoll und ich wäre sehr motiviert, dass wir das quasi auf andere Sprachen ausweiten. Genau. Ich denke vor allem wahrscheinlich Spanisch für Lateinamerika in Ostasien, zum Teil französisch in Westafrika. Sophie, du hattest auch noch eine Frage. Genau, nein, Sabine Hartmann hat noch einmal geschrieben, zu sagen, dass es gerade im akademischen Bereich sollte es doch genug Netzwerke geben, um das zu überbrücken. Vielleicht auch als Anschluss gab es da irgendwie Ideen, äh, ob man das ausbreiten könnte, mit anderen Institutionen zusammenarbeiten könnte oder Ähnliches? Oder steckt das sozusagen jetzt noch in den Kinderschuhen? Also eigentlich gab es noch, noch wenige Ideen von uns in diese Richtung. Ist auch an Kapazitätsengpässen äh, gescheitert bisher, dass wir quasi schon äh, mehr als äh, zu tun hatten, um, um diese Sammlung auch zusammenzuhalten und, und aktualisiert zu halten. Aber es wäre definitiv äh, sinnvoll, ist vielleicht auch hier gleich die Einladung, wenn es äh, Personen gibt in der Runde, die äh, Netzwerke haben, wo sie glauben, dass es Interesse gibt, wenn es Personen gibt, die äh, interessiert wären, äh, äh, für andere Sprachen mitzuarbeiten, bitte meldet euch bei mir und ich werde eben sehr aufgeschlossen. Wir könnten darüber reden. Sehr spannendes Thema. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt schon äh, in der Zeit. Also, es gibt vielleicht noch eine kurze letzte Frage oder letzte Abmerkung. Darf ich noch kann, kurz eine Sache sagen? Äh, äh, also, ich finde diesen Supertracker ist nicht spannend. Ich, ich finde es wäre super, wenn ihr eure äh, Lessons learned sozusagen in irgendeiner Form dokumentiert. Also, wie, wie macht man so einen Supertracker? Wie systematisiert man äh, ein Policy Phänomen, das irgendwie im Flux ist? Ähm, weil das wird nicht die letzte Krise sein, auf die mit politischen Instrumentarien reagiert wird. Und vielleicht kann man in Zukunft sozusagen auf Modelle aufbauen, die wir jetzt während Corona lernen, äh, wo wir versuchen, die, eine fluide politische Antwort abzugeben. Und sonst Gratulation zu dem Projekt. Ich finde das äh, sehr befreit. Ja, danke für die Anregung. Nehme ich mit, äh, sollten wir machen. Wir haben begonnen ansatzweise. Uh, zum einen den, den Prozess zu dokumentieren in einem kurzen uh, Nature Career Column Artikel, der jetzt vor zwei Tagen veröffentlicht worden ist, wo es quasi darum geht, wie ist das überhaupt mit Twitter und über die sozialen Dynamiken und dieses, um, dieser, dieser Schwarmintelligenz ist das zustande gekommen. Und zum anderen haben wir jetzt einen Policy Brief uh, bisher produziert, wo wir quasi dokumentieren uh, mehr quasi auf, auf die Substanz bezogen, uh, wie, welche Variation gibt in den Quellen. Zum Teil auch, was ich, was ich äh, gezeigt habe. Ähm, aber werden wir, werden wir definitiv noch weitermachen, diese, diese Lessons learned und auch den Prozess zu dokumentieren. Ja, danke. Dann vielen herzlichen Dank für den sehr spannenden Vortrag an Lukas Lina. Ähm, wir würden dann zum nächsten Vortrag weitergehen äh, von Robert Schlögl, den ich kurz vorstellen darf. Robert Schlögl ist Universitätsassistent im Bereich vergleichende Politikfeldanalyse am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Wien. Er studierte internationale Entwicklung und Philosophie an der Universität de Wien und an der Universität VASA und promovierte in quantitativer Sozialwissenschaft am Department for International Development in King's College London. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter in zahlreichen Instituten und Zentren, unter anderem am SOSI Hawk Southeast East Asia Center, der London School of Economics und dem ESCR Global Poverty and Inequality Research Network. Und er war Lehrbeauftragter und Gastwissenschaftler, auch hier in einer Vielzahl an Institutionen, unter anderem dem UN Global Peace Jakarta und dem King's College London. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in Reich vergleichender Politikfeldanalyse, und im Kontext äh, wirtschaftlicher und technologischer Entwicklung und Wandel der Arbeitswelt. Und er wird heute, wie der Titel hier schon so schön sagte, zu politischen Aspekten der Automatisierung sprechen. Äh, bitte, Lukas. Ja, vielen Dank, Sophie. Danke für die Einladung. Schönen guten Abend. Ähm, und ich sage einfach Kick, wenn es weitergehen weiter soll. Okay. Äh, zunächst mal ähm, Verzeihung für diesen irgendwie langweiligen Titel. Normalerweise bin ich nicht verlegen um, äh, um einen catchy Titel, aber irgendwie äh, ist mir da nichts ordentliches eingefallen. Es geht also um verschiedene politische Schlaglichter auf Aspekte der Automatisierung und damit Kick. Ähm, die, äh Was ich mir vorgenommen habe, ist einerseits ein bisschen zu sprechen über das Thema Automatisierung und äh, den Arbeitsmarkt und dieses Spannungsfeld, das sich da drumherum auftaucht und das auch medial ähm, sehr präsent war in den letzten Jahren, auch im Policy-Diskurs ähm, extrem in Mode gekommen ist und, äh, und kontrovers diskutiert ist. Und ich möchte da ein die Frage aufwerfen: was ist eigentlich das Problem sozusagen, dass wir und was ist die richtige Problemsicht auf diesem Bereich, äh, die wir einnehmen sollten, und was ist vielleicht auch nicht das Problem? Uh, und ich werde dann dazu kommen, uh, wie gesagt, schlaglichtartig ein paar politische Aspekte anzuschneiden. Ich werde nicht sehr in die Tiefe gehen, uh, sondern werde Ihnen nur ein bisschen, uh, ja, ein paar Denkanregungen mitgeben und gleichzeitig Quellen, uh, mit denen man das vielleicht vertiefend uh, weiter anschauen kann. Insbesondere zu den Rahmenbedingungen, Steuerungsmöglichkeiten und Folgen der Automatisierung. Nächstes Slide, bitte. Um, Danke. Und ich möchte beginnen mit ähm, sozusagen einer thesenhaften Einschätzung zum Thema äh, Automatisierung und dem Arbeitsmarkt. Und eine These, die, die Ihnen schnell begegnen wird, ähm, sowohl im populärwissenschaftlichen als auch im politischen Diskurs. Ähm, und zwar ist das die These, dass Automatisierung zu technologischer Arbeitslosigkeit führt. Das ist nicht nur eine populäre wissenschaftliche These. Die technologische Arbeitslosigkeit ist ein Konzept, das auf Keynes zurückgeht und auch sozusagen eine bestimmte akademische Karriere hinter sich hat. Und es ist vor allem eine, eine These, wie gesagt, die jetzt im Policy-Diskurs ähm, äh, durchaus oft zu hören ist. Es ist allerdings auch eine These, die empirisch, äh, durchaus einfach zu widerlegen ist, ähm, indem man einfach sich die ähm, Arbeitsmarktstatistik und die Arbeitslosenzahlen ansieht und sie in ein Verhältnis äh, stellt zu Indikatoren technologischer Entwicklung. Es stimmt zwar, dass die Erwerbsbeteiligung ein bisschen sinkt in manchen Ländern, besonders in den USA, dass wir auch tendenziell weniger arbeiten als äh, vor 100 oder 200 Jahren. Aber dass es tatsächlich im faktischen Sinn eine ähm, unerwünschte Arbeitslosigkeit, eine unfreiwillige Arbeitslosigkeit gibt, das ist eigentlich nicht so klar äh, zu sehen aus den Daten. Nächstes Slide bitte. Und das führt äh, oftmals dann äh, sozusagen zum Zurückfallen auf die Nullhypothese, äh, nämlich zur, zur, zur Ansicht, naja, wenn das äh, noch einmal zurück, bitte. Wenn das eben nicht stimmt, dass Automatisierung zu, technologischen, zu technologischer Arbeitslosigkeit führt, dann, sind, dann ist sozusagen das Problem auch weggewischt. Dann ist die Automatisierung nicht problembehaftet, dann ergeben sich auch keine Krisen daraus. Und genau diesem Zugang möchte ich nicht propagieren, sondern nächste Slide möchte vorschlagen, dass eben nicht die technologische Arbeitslosigkeit per se im Vordergrund unserer Problemsicht stehen sollte, sondern eine Art von neuem Strukturwandel, der mit der Automatisierung einhergeht und der seine eigenen Probleme wiederum äh, schafft und wo aber die Problembekämpfung, Problembehebung, Prävention gar nicht so leicht zu konzipieren äh, äh, ist. Nächste Slide bitte. Also das waren die äh, Eingangsthesen zum Thema Automatisierung und Arbeitsmarkt. Grundsätzlich ist das eine sehr alte Debatte. Wenn wir in die wissenschaftliche Literatur, in die theoretische Literatur hineinschauen, dann kommen wir schnell zum Ergebnis, dass uns diese Beschäftigung mit der Mechanisierung zunächst einmal, dann mit der Elektrifizierung, mit der Computerisierung, Fließbandarbeit, Roboterisierung, Industrie 4.0 und so weiter, in verschiedenen Iterationen, technischen Iterationen der industriellen Revolution, dass uns das eigentlich schon seit wahrscheinlich 200 Jahren oder sogar länger beschäftigt. Ich habe auf diese Folie nur so ein paar äh, Quellen geworfen. Und im Grunde genommen seit Beginn dieser Debatte äh, teilt sich das in ein vereinfacht gesagt optimistisches Camp, das sagt, Naja, im Grunde genommen sind disruptive Innovationen äh, und, und ähm, Wachstumsschwierigkeiten sozusagen, einfach inhärent im modernen Wirtschaftswachstum. Denken Sie zum Beispiel an Schumpeters äh, Rede von der kreativen Zerstörung. Ähm, aber das ist halt zu akzeptieren und im Großen und Ganzen bringt uns das eine Steigerung im Lebensstandard und Produktivitätsgewinne. Äh, Ganz exemplarisch wäre vielleicht auch das Solo-Modell zu nennen, äh, wo angenommen wird, dass letztlich Kapital, Maschinen, Technologie und menschliche Arbeitskraft in irgendeiner Form komplementär zueinander sind, einander ergänzen und zu äh, einem höheren, produktiveren Output führen. Demgegenüber stehen seit Anbeginn eher pessimistischere Sichtweisen, ähm, jedenfalls bei, bei Karl Marx, aber nicht nur, auch in den ähm, eher bürgerlichen ähm, Teilen der klassischen Nationalökonomie, wie bei Ricardo zum Beispiel, finden wir Evidenz, dass die, dass die industrielle Revolution und ihre technologischen Aspekte da sehr kritisch eingeschätzt worden sind und dass dieses Spannungsverhältnis zwischen Maschinerie und Arbeiter da als, als etwas eher Konfliktives und im Wettbewerb zueinander stehendes gesehen worden ist. Konkret habe ich da zum Beispiel aus, aus dem Kapital- ein paar, in dem Fall englischsprachige, ähm, äh, Zitate herausgenommen. schreibt Marx von den Automatic Factories, wo die Arbeiterinnen, Arbeiter sozusagen zum Anhang der Maschine werden und die degradiert werden im Arbeitsprozess. Und äh, wo Marx auch äh, behauptet, dass insgesamt dieser dieser Prozess zu einer Art Überbevölkerung oder Überschussbevölkerung führt, einer industriellen Re Reservearmee, wie er es dann genannt hat, in einer sozusagen militärischen Metapher. Ähm, weil die Maschinen sozusagen die Arbeit verdrängen, ist dann im Hintergrund immer diese Reservearmee zu denken, die ähm, äh, es verhindert, dass, die, äh, dass der Faktor Arbeit zum Beispiel Löhne steigern kann oder Verbesserungen der Arbeitsqualität erreichen kann. nächstes Slide, bitte. Das ist also das optimistische versus das pessimistische Lager und es kulminiert irgendwie auch in der Frage dieses arbeitskräfte -Über Jetzt ist die Frage, und das ist eine Frage, die ich mir besonders in einem neuen Buch gestellt habe, das ich dieses Jahr gemeinsam mit Andy Sammer publiziert habe, Jetzt ist die Frage, ist dieses, diese Arbeitskräfteüberangebotstheorie noch gültig? Kann man damit noch was anfangen? Wie kann man sich produktiv damit auseinandersetzen? Und wir sind zunächst einmal zum, äh, zu der Ansicht gelangt, dass interessanterweise eines der wesentlichsten wirtschaftlichen Entwicklungsmodelle äh, im 20. Jahrhundert, nämlich das von W. Arthur Lewis, ein Nobelpreisträger, ähm, dass das dort eine eine ganz wesentliche Rolle spielt, und zwar in einem positiven Sinn, interessanterweise. Arthur Lewis hat die Überlegung angestellt, dass die Wirtschaft in Wahrheit aus zwei Sektoren besteht, nämlich aus einem traditionellen Sektor, das genannt, oder ländlichen Sektor, und einem, oder vielleicht auch landwirtschaftlichen Sektor und einem, was er modernen Sektor genannt hat, einem städtischen, industriellen, kapitalistischen Sektor. Und er hat sich vorgestellt, dass dieser ländliche Sektor durch eben eine, ein Arbeitskräfteüberangebot gekennzeichnet ist. Denken Sie zum Beispiel an, an China vor 30, 40 Jahren. Und er hat gesagt, dieses Überangebot, das dort eigentlich nicht wirklich produktiv ist, Bedeutet aber, dass sozusagen Arbeitsressourcen äh, zur Verfügung stehen für die Entwicklung dieses modernen Sektors, der immer daraus ziehen kann, sozusagen. Und er hat dann sein ein Labor-Exchange-Modell äh, vorgestellt, äh, wo die sozusagen aus dem einen in den anderen Sektor hinüberwechseln. Und diese ganze Maschinerie läuft nur deshalb so gut, dieser Modernisierungsmotor, weil es eben unlimited Supplies of Labor gibt, weil dieses Arbeitskräftereservoir irgendwo da ist das zunächst unproduktiv ist. Und wir haben gesagt, das ist interessant, weil diese unlimited supplies of labor ähm, gibt es auch im Zeitalter der Automatisierung. Ähm, nur haben wir sozusagen nicht mehr die klassische industrielle Reservearmee, sondern wir haben gewissermaßen eine Roboterreservearmee, die uns eben auch unlimited supplies of labor zur Verfügung stellt. Und ähnlich wie Louis können wir aber sagen, das ist sozusagen, wir, wir framen das nicht zunächst einmal als ein Problem der technologischen Arbeitslosigkeit oder der Arbeitslosigkeit überhaupt, sondern als ein Strukturwandel induzierendes Phänomen. Und Wir haben gesagt, äh, eigentlich kann man sich eine Art Lewis 2.0 Modell vorstellen, wo eben die Technologie in dem Fall die Erwerbsbevölkerung von einem automatisierungsanfälligen in einen automatisierungsresistenten Sektor hineindrängt, Also auch ein Art Zwei-Sektor-Modell. Und dieses äh, dieser automatisierungsresistente äh, Sektor, haben wir gesagt, ist hauptsächlich der Dienstleistungssektor, äh, was auf empirischen Beständen, Beständen beruht. Äh, und was sind die Folgen davon? Das, es ist eine Art so ein neuer Strukturwandel. Es ist zum Teil auch, besonders mit Blick auf den globalen Süden, eine Art von Strukturwandel, wo dieser Labour-Exchange direkt aus dem äh, aus dem Landwirtschaftlichen in den Dienstleistungssektor hineingeht und sozusagen den Industriesektor ein bisschen überspringt. Die Folge sind, äh, behaupten wir zumindest in dem Buch, eine Art Erwerbsdeindustrialisierung, neue Formen ökonomischer Ungleichheit und vielleicht auch äh, das Aufkeimen schlechter Service-Jobs. Nächste Slide, bitte. Ähm, ja. Also das, äh, das, das Buch des Water Development heißt, es ist Open Access äh, im, im Internet verfügbar. Ähm, beschäftigt sich also mit diesem Automatisierungsproblem mit ganz besonderem Blick auf Mittel- und Niedrigeinkommensländer. Und wir behaupten in dem Buch, dass sich sozusagen für diese Länder eine ganz besondere Herausforderung und Problematik aus der Automatisierung ergibt. Und das ist keine Problematik der Arbeitslosigkeit. Worin besteht die äh, Problematik? Wir behaupten, dass einerseits diese Länder stark spezialisiert äh, in äh, arbeitsintensiven äh, Branchen sind, die über einen Niedriglohnvorteil konkurrieren, auch mit uns konkurrieren, mit der äh, westlichen Welt konkurrieren, äh, über Offshoring und über, äh, über Kon Konkurrenz sozusagen im, im Rahmen der internationalen Arbeitsteilung. Ähm, und die Automatisierung greift genau diesen Niedriglohnvorteil an, sozusagen. Ähm, sie schafft gleichzeitig auch immer mehr automatisierbare Arbeit im globalen Süden, wo ohnehin schon äh, relativ viel automatisierbare Arbeit ähm, existiert. Ich werde dazu noch eine, eine Folie zeigen. Das Ganze führt zu einer Art Trost, einem Art Trost wo man sagt, ähm, die die neue robotisierbare oder automatisierte Ökonomie ähm, konkurriert eben mit diesem Modell der, der Niedriglohnproduktion äh, im globalen Süden. Und möglicherweise gibt es eine Art Reshoring der zu früher ausgelagerten äh, Tätigkeiten in diese, diese Länder. Gleichzeitig sind das Länder, die relativ geringe Umverteilungskapazität staatlicher Art haben und wo auch die Bildungsstruktur eine ganz andere ist. Und wir fassen das Ganze in, in dem Konzept, zu also dis Disrupted uh, Development zusammen. Nächste Slide, bitte. Okay, also ich, hab, uh, ich möchte nur ein paar Slides kurz uh, in Art zeigen. Um, es hat in den letzten Jahren viele viel wissenschaftliche Forschungsschätzungen gegeben zum Anteil automatisierbarer Arbeit in verschiedenen Volkswirtschaften. Und die sind alle sozusagen mit with a grain of salt zu nehmen. Um, und man sieht, dass sich da, dass sich da die, die, dass die Schätzungen da erheblich auseinandergehen. Links sehen Sie da zum Beispiel von McKinsey Global Institute vor ein paar Jahren eine Schätzung für verschiedene Länder. Ich habe Malaysia herausgestrichen, wo Malaysien die Arbeitsbewerbsbevölkerung äh, 50 Prozent automatisierbar eingeschätzt wird. Auf der rechten Seite sehen Sie Schätzungen der Weltbank, äh, die sagt, im Jahr davor mit einem ähnlichen Modell eigentlich wie äh, MGI, dass Malaysia ungefähr 70 Prozent automatisierbare Arbeit hat. Also die äh, die Schätzungen gehen relativ drastisch auseinander und man man könnte in eine Art so einen Totalskeptizismus verfallen. Was aber interessant ist, ist, dass wenn man diese ähm, Schätzungen gegen äh, das Einkommen zum Beispiel stellt oder auch gegen die Sektorverteilung äh, der, der Erwerbsstruktur. Ähm, dass, ähm, dass in beiden Fällen sozusagen ein, ähm, ein Muster sich zeigt, dass ärmere Länder wesentlich stärker von der Automatisierung betroffen sind. Nächste Slide bitte. Ähm, ja, wir müssen vielleicht ein bisschen überspringen. Äh, das ist, na ja, überspringen wir ein, äh, ein paar weiter vielleicht. Bleiben wir ganz kurz bei der Seite. Also, ich, ich könnte noch über einige plastischere oder anschaulichere Beispiele reden, wo Automatisierung entweder aktuell passiert oder wo Prototypen ähm, diskutiert werden, die genau die Produktionsstruktur dieser Länder im Kern angreift. zum Beispiel automatisierte Textilproduktion. Was sehr interessant ist, ist, dass diese Länder einen starken also Nachteil sozusagen oder Rückstand im Bereich Skills Development haben. Also wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, die ähm, äh, Graduierungsraten im THCR-Bereich, äh, wie viele Leute mit einem Universitätshochschulabschluss ähm, äh, ähm, in der Bevölkerung vorhanden sind, dann ist es in, in Ländern in Südostasien zum Beispiel wesentlich äh, geringer als im, im OECD-Durchschnitt. In Indonesien sind das vielleicht 25 Prozent der, äh, der erwachsenen Bevölkerung. Im OECD-Schnitt sind das mittlerweile ca. 70 Prozent, äh, die zumindest einen äh, niedrigeren Hochschulabschluss haben. Ähm, und vor dem Hintergrund stellt sich ein bisschen die Frage, wie, wie realistisch ist sozusagen dieses Paradigma? dass man gegen die äh, oder mit diesem Strukturwandel nur via äh, Bildungsmaßnahmen zurechtkommt. Ein anderes Problem, das ich auf der nächsten Slide noch kurz äh, äh, das ist noch kurz zu sehen ist, ist auch, dass die demografische Struktur eine ganz andere ist ähm, in Entwicklungsländern als in der Hocheinkommenswelt. Insbesondere brauchen wir sozusagen Jobs für die äh, für die jungen Kohorten, während in äh, Hocheinkommensländer, wo das Problem genau umgekehrt das ist, äh, wo sozusagen die Automatisierung eigentlich ein wünschbares Resultat ist, weil die Bevölkerung ohnehin äh, äh, überaltert ist auf gewisse Art und Weise. Okay, ähm, ich, ich glaube, ich, ich bin mit der, mit der Zeit wahrscheinlich eh schon am Ende. Ähm, Wie, weit, wie viel Zeit habe ich denn noch, Katja, oder ist es, bin ich schon draußen? Du bist eigentlich schon über deine Zeit, aber vielleicht ich magst du noch sozusagen einen schönen Schluss. Äh, okay. ähm, kannst du mich auf die, auf die letzte Slide vielleicht einfach geben? Also was ich, was ich noch vorgehabt hätte, wenn ich, wenn ich das selbst in der Hand hätte, dann hätte ich ein bisschen schneller durchklicken können. Äh, dann, hätte ich, äh, dann hätte ich Folgendes noch dazu gesagt. Ähm, Einerseits ähm, wirkt sozusagen dieser diese technologisch induzierte Strukturwandel häufig so, ähm, als wäre die Natur gegeben und und würde uns über überrollen. Was wir in dem Buch auch sehr stark zeigen, ist, dass die ähm, dieser technologische Wandel stark politischen in politische Rahmenbedingungen eingebettet ist und dass ist sozusagen auch gegen den Widerstand der Gesellschaft Automatisierung grundsätzlich nicht äh, nicht durchführbar oder erzwingbar ist. Gleichzeitig gibt es auch politische Steuerungsmöglichkeiten. Wir bieten Sozusagen ein ganzes Menü äh, von verschiedenen Policy-Optionen in dem Buch an, diskutieren das, ähm, die von ähm, passiver Arbeitsmarktpolitik, aktiver Arbeitsmarktpolitik bis zu Strukturpolitiken und so weiter äh, den ganzen Bogen aufspannen. Äh, und drittens hätte ich noch anklingen lassen, dass sozusagen die der ähm, nicht kontrollierte Strukturwandel, wenn er, wenn er eben nicht politisch adressiert ist, allerlei politische Probleme, Frustrationen, Statusverlust, ähm, Ängste und Ähnliches äh, produziert, äh, die wiederum äh, ähm, problematische politische Resultate haben. Wenn ich nur zur ganz abschließenden Slide kommen darf, das ist die, äh, die nächste danach, ähm, die wird vielleicht in dem Fall die beste sein, weil ich... Äh, weniger untergebracht hat als gehofft. Wir haben zu diesem ganzen Thema eine, nicht nur zum Thema Automatisierung, sondern zur Frage, wie die politischen Rahmenbedingungen äh, neuer Technologien zu gestalten sind, welche politischen Fragen sich daraus ergeben. Aktuell eine neue interdisziplinäre Forschungsplattform äh, gegründet an der Universität Wien. Die ist interfakultär zwischen den Sozialwissenschaften, den Rechtswissenschaften, Statistik und Operations Research, ist auch dabei, Science and Technology, Studies sind gut vertreten. Äh, und in dieser Forschungsplattform, ähm, den Link seht ihr hier, DigiGraphUniv.ac.at, äh, sind wir gern diesen Themen am Wandel der Arbeit dran, an Fragen der Datenpolitik, Netzpolitik ähm, und auch an der Frage der Governance von äh, von diesen neuen Technologien. Seit, glaube ich, letzter Woche haben wir auch einen Twitter-Account, den Sie folgen können, unterstrich uni -wie. Schauen Sie da mal rein. Äh, das ist ein sehr spannendes neues Projekt ich, ähm, äh, an, der, an der Uni, wo jetzt gerade Neue äh, Predocs äh, beginnen, Postdocs beginnen und so weiter. Wir den, also, Heaven Ironet in den kommenden Jahren wird da einiges Spannendes rauskommen, glaube ich. Wenn Sie das Buch interessiert, ich habe gesagt, das ist Open Access. Ich habe eine tiny URL dazu gegeben. Äh, kann man sich runterladen und mal hineinschauen. Ähm, ich möchte auch äh, darauf hinweisen, ich am Montag beginnt meine Vorlesung zur Zukunft der Arbeit, wo wir genau diese historischen, diese historische Debatte aufrollen vom Maschinenfragment von Marx bis bis zu Susanna Suboff und aktuellen Debatten gehen wir da sozusagen diesen ganzen Bogen durch. Ähm, grundsätzlich sind die Vorlesungen der Uni Wien äh, öffentlich ähm, und Sie können über diesen Link auch kommen Sie zu einem Go -To meeting link wo Sie sich den Videostream äh, anschauen können. Ich freue mich, wenn, äh, wenn Sie Interesse dran haben äh, und äh, sich da virtuell hineinsetzen, sozusagen mitkommentieren, mitdiskutieren. Das wird, richtet sich nicht nur an Politologinnen, sondern ist sozusagen breit, äh, an ein breites, ähm, interdisziplinäres Publikum gerichtet. Und damit bin ich schon Punkt. Sorry für das, für das Überziehen. Nein, kein Problem. Es war, ist, glaube ich, sehr interessant. Es ist ein, äh, eben ein Thema, das man wahrscheinlich immer in einen historischen Kontext setzen muss, damit man überhaupt versteht, womit man es heute zu tun hat. Wenn man über, nur über Digitalisierung spricht, äh, äh, verkappt man wahrscheinlich äh, die ganze Bandbreite, die hier mitgedacht werden muss, sehr stark. Äh, ich, wir sind jetzt schon sehr, selber zur Zeit. Es äh, ist jetzt auch aus im Chat äh, keine Frage direkt gekommen. Ich würde jetzt gern versuchen, überzuleiten zum, zum nächsten Vortrag. Und zwar, was mir nämlich bei, bei dir, Lukas, jetzt auch aufgefallen ist, äh, bei, bei einer, als du die Schätzungen äh, automatisierbarer Arbeit kurz vorgestellt hast, in gewissen Ländern und auch gesagt, dass man muss es mit äh, ein bisschen Salz genießen. Mhm. Äh, war meine Frage jetzt äh, gleich, die natürlich mir aufpoppt. wie ist das mit Infrastruktur? Also was muss es für Infrastrukturen geben in Ländern? Also ich denke jetzt an IKT-Infrastrukturen, die eben so etwas wie eine neue äh, Automatisierung durch Digitalisierung überhaupt ermöglichen und inwieweit äh, gibt es da? große Unterschiede, weil ich denke mir, also es macht schon einen großen Unterschied, welche Bandbreite man anbieten kann in einem Land, um Arbeitsplätze zu vernetzen, um irgendwelche neuen Automatisierungsszenarien überhaupt anzudenken und auch nicht nur Arbeitsplätze zu vernetzen, sondern auch Maschinen oder oder ganze Systeme zu vernetzen. Gibt es da gibt's da eigentlich einen einen Schwerpunkt dazu und eben wir kommen dann im nächsten, letzten Vortrag ja auch zur Frage der Security-Problematik, also wie geschützt so eine Infrastruktur ja auch sein muss, damit mhm. überhaupt großflächige Automatisierung passieren kann. Mhm. Das ist eine gute Frage. Ähm, grundsätzlich verspricht ja die die, die letzte Iteration sozusagen der Automatisierung, und besonders die digitale Ökonomie, einen, einen Einstieg in in digitale Produktion, die relativ, mit relativ wenigen Investitionskosten verbunden ist. Wenn man das vergleicht mit dem Einstieg in die Elektronikindustrie, zum Beispiel überhaupt, oder in die Automobilindustrie, das Aufbauen solcher Industrien ist relativ schwierig. Aber es ist eine sehr wissensintensive Industrie. Und ich habe anfingen lassen, ja auch mit den Statistiken zur, äh, der CR schulungsrate dass da ein extremer Nachteil einfach besteht. Ich glaube auch, dass sozusagen die, wenn man sich anschaut, das Silicon Valley-Modell, das ist ein Modell, das extrem äh, auf Hochschulsynergien basiert und auf extrem sozusagen Wissens wissensbasiert ist. Und ich glaube, es wird nicht leicht sein, da sozusagen einzubrechen hinein. Andererseits sehen wir, dass sich digitale Plattformen extrem verbreiten, ähm, aber nicht nur in einem positiven Sinn. Also ich, äh, man sieht zum Beispiel auch gerade auch mit diesem was ich angesprochen habe, schlechten Service-Sektor, ein aufpoppen, ein totales Aufpoppen und Aufblasen der gig economy in vielen Entwicklungsländern, wo sich dann ähm, zum Beispiel Taxi-Businesses oder go und Ähnliches äh, extrem verbreiten. Äh, und das ist, glaube ich, zum Teil eben auf diese mangelnde äh, Absorptionskapazität des Dienstleistungsbereichs. Zu, zu führen. Das wirkt irgendwie auf den ersten Blick shiny und digital und, und toll und es ist irgendwie Smartphone gesteuert, aber es ist in Wahrheit sehr prekär, nicht gut äh, in Arbeitsregulation eingebettet und eine nicht besonders produktive Arbeit letztlich, äh, letztlich auf die Millionen von Menschen danach gehen. Vielen Dank. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt auch schon wieder am Ende der Zeit, aber es war ein sehr, sehr spannender Vortrag. Um, und wir würden jetzt weiterkommen zu unserem äh, letzten Vortrag und ich freue mich sehr, ähm, Alexander Klimburg begrüßen zu dürfen. Äh, nochmal ganz kurz, vielen herzlichen Dank nochmal an Lukas Schlögl für den Vortrag. Ähm, genau, also ähm, jetzt geht es weiter zu Alexander Klimburg. Ähm, Alexander Klimburg ist Direktor der Global Commission of Cyber Space Initiative, Direktor des Cyber Policy and Resilience Programm, um, die Hague Center for, St for Strategic Studies. Und er ist außerdem zusätzlich Associate Fellow am Österreichischen Institut für Europa und Sicherheitspolitik und war bis vor kurzem noch Senior Fellow am Atlantic Council und Fellow und Affiliate an der Harvard University. Und neben seiner beratenden Tätigkeit für internationale Organisationen und zahlreiche Regierungen, inklusive der österreichischen, äh, im Bereich Cybersicherheit und Cyberkonflikte hat er auch an internationalen und zwischenstaatlichen. Behandlungen innerhalb der Europäischen Union und der OSZE in Europa teilgenommen und war Mitglied verschiedener nationaler, internationaler, NATO- und EU-Politik-Arbeitsgruppen. Äh, in Österreich hat er auch an der IKD-Strategie sowie der Cybersicherheitsstrategie mitgearbeitet und sein letztes Buch, The Darkening Web, The War for Cyberspace, wurde bei Penguin Press veröffentlicht. Äh, der Vortrag heute ist äh, zum Thema Pick Your Cyber, worauf ich persönlich schon sehr gespannt bin. Ähm, Alexander. Ja, hallo. Ja, super, hallo, danke. Ja, hallo, danke. Äh, danke für die Einladung und äh, ich finde diese Gespräche außerordentlich wichtig und ich freue mich, dass ich fast beim 50. dabei sein kann. Ähm, hoffentlich nächstes Mal wird es wieder möglich sein, dass wir uns im MetaLab treffen. Äh, ich muss mich gleich dreifach entschuldigen. Erstens äh, reden wir heute nicht über die Cyberpandemie. Wenn Sie unseren Zeitungskommentar angeschaut haben, die wir damals verteilt haben, werden Sie sehen, dass es sehr spezifisch auf die sogenannte eu -Cyber sanktionen eingeht und sich dann auch auf die internationalen Cybersicherheitsgespräche innerhalb der UNO bezieht, dass sich wiederum mit Völkerrechtsfragen und Fragen von Normen sich bezieht. Und das alles hat mit einem, ein gänzlich mit einem anderen Thema zu tun und das ist eigentlich was man unter Cyberkonflikt vorstellt. Ähm, als ich in Harvard unterrichtet habe, haben wir ungefähr vier oder fünf Einheiten gebraucht, bis wir überhaupt zum Punkt gekommen sind, dass wir über Cyberdiplomatie reden. Deswegen denke ich mal, wäre es vielleicht nicht so schlecht, wenn wir eher damit beginnen, mit einem Vortrag, das ich letztes Jahr an der Black Hat Konferenz in Las Vegas gehalten habe, sehr stark verkürzt. Und das ist ein Spiel. Und das Spiel ist Pick Your Cyber. Und das hilft ein bisschen zu verstehen, was man unter Cyberkonflikt verstehen kann und wie das eigentlich dazu führt, dass es andere Zielsetzungen innerhalb des internationalen Sicherheitssystems gibt. Ähm, zweitens werden wir das Ganze auch auf, auf Englisch machen müssen. Also die anderen Vortragenden haben das auch gemacht. Das wird bei mir leider auch nicht anders sein. Es ist sehr viel. Ähm, es ist sehr schwer, die Begriffe zu übersetzen, auch wird auch nicht so oft gemacht. Äh, und drittens, äh, nächste Folie, bitte, wir müssen mal verstehen, dass es nicht einmal einen Konsens gibt, wie man das Wort Cybersecurity schreibt und deswegen ist es natürlich auch verständlich, dass wir nicht wirklich wissen, was es bedeutet. Also auf Englisch gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, Cybersecurity zu schreiben, die haben alle verschiedene Konnotationen und die haben natürlich auch teilweise auch andere äh, zusammenhänge. Also, wenn ich Cyber Security separat schreibe, dann impliziere ich zum Beispiel, dass es nur eine andere Form von Sicherheit ist. Wenn ich Cyber Sicherheit als ein Wort schreibe, dann impliziere ich, dass es was Neues ist. Next slide, ist. Dazu hängt zusammen, dass überhaupt Cyberspace gab es ja bis vor kurzem technisch und rechtlich gar nicht. Ja. Cyberspace wurde ja als Begriff, wurde ja als Begriff eigentlich erfunden, ähm, vom William Gibson in den 80er Jahren. Das Internet gibt es schon seit den, eigentlich seit den 50er Jahren, aber Cyberspace gibt es erst seit den 80er Jahren. Aber jetzt gibt es Cyberspace sehr wohl rechtlich und technisch gesehen. Und man muss auch wirklich verstehen, wo das einzuordnen ist. Also Cyberspace ist nicht dasselbe wie das Internet, das ist viel größer. Und das bezieht sich nämlich auch auf verschiedene Ebenen, die auch immer voneinander getrennt betrachtend sind. Wir haben die physische Ebene, dass sich auf die Kabel bezieht, die logische Ebene, dass sich auf Code bezieht, bezieht die Datenebene und schlussendlich die soziale Ebene, das eigentlich das Ganze, das Ganze eigentlich am Laufen hält. Und als, als jeder der Pentesting oder Hacking macht, weiß das eigentlich alles, spielt sich mehr oder minder in der sozialen Ebene ab. Wir wollen immer eine soziale Reaktion erzeugen, wenn wir was hacken und wenn wir durch die Datenebene oder die sogenannte logische Ebene eintauchen, dann ist es nur mehr oder minder ein, ein Detour. Next slide, please. Die nächste, next slide, Die nächste Frage, dass man sich stellen muss, man eigentlich eine der ersten Fragen, ist, was sind die historischen Analogien, ähm, wenn man Cyberkonflikt äh, als, als neues Paradigma analysieren will. Also, das ist sehr wichtig, vor allem, wenn man eigentlich die Frage stellt, wie man das zum Beispiel in sein Rechtssystem oder sein Verständnis vom Völkerrecht oder Kriegsvölkerrecht zum Beispiel integrieren möchte. Und es gibt also zum Beispiel die, die bezeichnen, die denken, dass Cyberkonflikt so ungefähr ist, wie ungefähr die Einführung des Flugzeuges. Also, das tut nur zusätzlich ein Faktor zur Kriegsführung dazugeben, ist aber nicht wirklich was ganz Neues. Da gibt es die, die glauben, es ist ungefähr so wie die Einführung des Schießpulvers. Das wird eine, eine ganz große Unterschied in unserer Kriegsführung ausmachen, aber das dauert Jahrhunderte und es wird sich auch entsprechend langsam erst abzeichnen. Und dann gibt's die, die glauben, dass Cyber mehr oder minder so wichtig ist wie die Einführung des Rades an sich. Also ein Paradigmenwechsel, das alle paar tausend Jahre zustande kommt und von dem ähm, wir noch sehr viel zu erwarten haben, wo wir gleich erst am Anfang stehen. Next slide, please. Dann ist auch die Frage, was versteht man unter ein Cyber Attack oder Cyber Offensive? Es gibt da drei Kategorien mehr oder minder. Das eine sind mehr oder minder Kinetic Effects. Also Cyberangriffe, die auch irgendwelche Folgewirkungen haben, also im technischen Sinne, die könnten auf taktischer Ebene sein, also die können militärische Operationen unterst unterstützen, die können auch strategische Operationen sein, also gegen kritische Infrastruktur gerichtet. Aber es gibt auch Definitionen von Cyberangriffen, die sich tatsächlich auf Daten, äh, auf Datenraub, aber auch Datenspionage bezieht. Zum Beispiel, das es bezeichnend, dass in Amerika in amerikanischen offiziellen Dokumenten wird zum Beispiel eine Cyberspionageangriff nicht als Angriff tituliert, aber in meisten europäischen Dokumenten wird das sehr oft so gesehen. Und da gibt es eine dritte Möglichkeit, überhaupt einen Cyberangriff als Informationsangriff zu sehen. Eigentlich ein Angriff, der sich eigentlich psychologisch abspielt und gar nicht technisch wichtig ist und vor allem Verhalten von, von den User beeinflussen soll. Next slide, please. Genau damit zusammenhängen, dass auch genau, wie man sein Schlachtfeld eigentlich definiert, ja. Es gibt die, die konzentrieren sich sehr auf das Internet und schauen einfach, wie das eben strukturiert und aufgebaut ist und eben wie die Daten drin gehandhabt werden. Aber es gibt auch Cyberspace und die ist viel, viel größer als das Internet selber. Irgendwo zwischen 8 und 80 Mal größer, je nachdem, wie man das genau zählt. Und das inkludiert natürlich auch die Daten vor allem und die Maschinen, die nicht direkt ins globale Internet stehen, sondern von Internettechnologien unterstützt werden. Also sprich, man hat vielleicht eher Interesse, da zum Beispiel ähm, etwas zu tun in einem Gerät, das aber nicht direkt im Internet angeschlossen ist. Das kann man ja mit einem Cyberangriff auch. Die dritte Möglichkeit ist, dass man versucht, eben gar nicht technisch viel zu ändern, sondern vor allem auf die Entscheidungsprozesse Einfluss zu nehmen, auf die kognitive Domäne. Und wenn man auf diese Domäne eben abzieht, sind die anderen zwei Domänen nur Hilfeleistungen diesbezüglich? Next slide, please. Das spiegelt sich vor allem zum Beispiel in Begriffen wie zum Beispiel Informationssicherheit wieder. Ja? Also, für, also, ich arbeite auch technisch in dem Bereich Information Security und das gibt es als technischen Begriff schon sehr, sehr lange. Und das wird sehr oft fälschlicherweise auch mit Cybersicherheit gleichgesetzt. Aber es ist bezeichnend, dass Informationssicherheit zum Beispiel für die meisten. Leute, also die sich damit beschäftigen im Westen oder in Privatfirmen eine ganz eindeutige Definition hat und zwar das lehnt sich an die ISO 27.000 äh, Richtlinie und das bezieht sich ganz klar auf Confidentiality, Integrity and Availability, um, of, uh, availability of Information. Das hat zum Teil auch damit zu tun, dass also Informationssicherheit in dem Zusammenhang ist also klar zu sehen als als ein technischer Begriff, das nicht Cyber-Sicherheit umschließt, aber eben als Begriff sehr weit verbreitet ist, aber eben nicht nur diese eine Definition hat. Die nächste Slide, bitte. Und Katja, ich habe mein Kamera nicht an, weil ich glaube, dass wir sonst äh, mit zu stottern anfangen. Ich habe die anderen Kollegen nicht gut verstanden. Also ich lasse es jetzt einmal. ja? Wir können ja nachher wieder auf Kamera schalten gehen. Die andere ähm, Bedeutung von Informationssicherheit aber kann man zum Beispiel in Russland nachlesen. Und das ist, gibt es zwei verschiedene Dokumente, die ich sehr empfehle, nämlich die Informationssicherheitsdoktorin aus 2016, das, aus, das zum Beispiel auch ähm, wieder einfach ein aufgewertes Dokument aus Jahr 2000 dasteht. Und da kann man Informationssicherheit sehr wohl als, ein, als etwas nur auf den Schutz des Staates dient. Und der Staat eigentlich von externen Influenzen eben ähm, schützen soll. Und im ursprünglichen Information Security Doctrine ähm, vom Jahr 2000 war das sehr schön zu sehen, dass es vor allem darum ginge, äh, alle externe Einflüsse auf das Psychische, das haben sie sehr, sehr genau definiert, psychische, ähm, äh, das psychische Gesundheit Russlands entgegenwirken zu können. Also es geht, einfach das inkludiert übrigens auch ganz klarerweise auch Kritik. Also Information Security ist in dem Zusammenhang ganz klar eine, eine Zensurwaffe und es ist auch in dem Zusammenhang auch ganz klar zu verstehen, als ein Anspruch, Cyberspace äh, lokal begrenzt zu kontrollieren. Also, also quasi die russische Cyberspace als separat zu betrachten, die Informationssphäre in Russland als separat das globale Internet zu betrachten und zu, und zu sagen, dass die Regierung uneingeschränkte Macht haben soll, diese Information zu beeinflussen, um um ihre Bürger zu schützen. Das spiegelt sich auch in internationalen Dokumenten wieder. Wir haben seit über 20 Jahren, also 21 Jahren genauer gesagt, auf die UNO-Ebene mit einem Dokument zu kämpfen. Das ist sogenannte Code of Conduct, da wiedergegeben als Convention on International Information Security, das ist die letzte Version von 2011. Und das nimmt mehr oder minder diese russische Philosophie, das auch sehr wohl in China, wie auch in ein paar anderen Staaten geteilt wird, und, auf eine, und setzt es auf eine globale Ebene. Und das ist mehr oder minder einer der Bruchlinien, dass wir seit 20 Jahren haben, in Gesprächen, zum Beispiel in der UNO und OSZE also Organisation für Sicherheit Zusammenarbeit in Europa, ähm, wo ich seit acht, neun Jahren in beiden Gremien eben tätig bin und wo wir immer wieder in Diplomatie diese zwei Lagern sehen. Ähm, next slide, please. Das spiegelt sich auch im... Verständnis von was ein technischer Angriff zum Beispiel sein soll wieder. Das Dokument, was ich da gerade zeige, ähm, ist JP 313. Das ist mehr oder minder die Bibel der amerikanischen Cyber Operations. Ähm, zwischen dem Jahr 2000 und 2016 Aber das sind, war das einfach die schlecht schlechthin, wenn man irgendetwas über Computer Network Operations, CNO, also Cyber Operations, wissen wollte. Und da ist es wichtig zu sehen, um, dass das Ganze, also CNO, eingebettet ist in eine größere Kategorie. Und diese Kategorie heißt Information Operations. Und Inform Information Operations ist auch, ist auch als Begriff immer noch in Deutschland und Österreich gängig. Und wir verwenden zum Beispiel immer noch genau so ein Modell. Und dieser Modell zum Beispiel hat Computer Network Attack ganz separat vom Computer Network Exploitation. Exploitation ist Spionage. Um, wenn man dann das Dokument ein bisschen rechts anschaut, das ist das neuere Dokument, JP312, und da haben sie ein bisschen weiterentwickelt, und da wird Spionage weiter unterteilt, Spionage wird unterteilt zwischen Cyberspace OPE, das Operational Preparation of the Environment, also quasi Vorbereiten auf, um, vorbereiten auf, auf, auf, auf die Kriegsführung, und Cyberspace ISR, that's Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Also wir haben noch einmal die Intelligence-Komponenten noch einmal stärker hervorgehoben, aber da wenigstens werden sie als Vorläufer von Cyberspace Attack gesehen. Aber das sind nur technische Definitionen, wie Cyber-Operationen abgehen. Next slide, please. Es gibt ja auch die Möglichkeit, das nur psychologisch zu formulieren. Und das ist nicht unbedingt neu, sondern das, das ist vor allem in Russland auf äh, über 50, 60 Jahre strategische Überlegungen basiert. Um, rechts kann man ein Diagramm finden, das eine Übersetzung von um, einem Dokument ist, das in Russland sehr gängig ist. Und dieses Dokument ist, ist, bezieht sich auf eine Sch sogenannte Strategie, der Reflexive Control. Und Reflexive Control ist eine Art der psychologischen Kriegsführung, das im Gegensatz zur Kriegsführung im Westen sehr wohl eine strategische und politische Ebene auch umfasst. Im Westen ist der strategische, ist die psychologische Kriegsführung meist auf auf, auf, auf militärische Geschehen selber basiert und hat nicht die umfassenden, ähm, selbst, also die umfassenden Mission mehr oder minder einen Krieg für sich selber zu bestimmen. Also diese reflexive control, um das so zu verdeutlichen, erhebt äh, psychologische Operationen auf alle höchste Entscheidungsebene. Und es ist de facto also möglich, mit dieser Doktorin einen Krieg zu führen und zu gewinnen, ohne dass der Gegner eigentlich weiß, dass sie im Kriegszustand sind. Das ist eine grobe, grobe Unterschied, so wie im Westen ein klausivistischen Ansatz der Kriegsführung eben gesehen wird, nämlich, dass Krieg ein Ausnahmezustand ist. In diesem Zustand ist Krieg ein permanenter Zustand. Und somit werden auch die, ist eigentlich, gibt es keine wirkliche Trennlinie zwischen Krieg und Frieden. Das ist ja eigentlich auch ein Grundsatz des das internationalen Rechts ist, ist und eigentlich, wozu sich Russland und China sich auch verpflichtet haben. Next slide, please. Ähm, also auf diplomatischer Ebene hat das ungefähr diese Bedeutung. Und wenn wir zum Beispiel in der OSZE ähm, über Cybermaßnahmen äh, verhandeln, dann geht es immer um dieselbe Sache. Geht es darum, dass wir beide, sozusagen beide Seiten dieselben Albträume haben. die worst outcome. Das Schlimmste, was passieren kann, was wir uns beide, wo wir beide zustimmen, ja, das müssen wir verhindern. Ähm, das wollen wir beide nicht. Das war ganz klar äh, in zu Zeiten des Kalten Krieges. Es wollte keiner, dass, dass unabsichtlich ein Atomkrieg, ein Atomkrieg entsteht. Das ist logisch und da haben sich beide Seiten gut darauf verständigen können und wir haben uns da sehr lange und sehr mit diesem Thema auseinandergesetzt. Next slide please. Das Problem ist heutzutage, haben wir zwei Albträume, zwei Worst Outcomes. Aus westlicher Sicht sind, reden wir immer ganz gern über Cyberkrieg und das Schlimmste ist, Szenario, und ein sogenannter Cyberkrieg ist, wenn zum Beispiel die kritische Infrastruktur grundsätzlich zusammenbricht und wir sind irgendwo in der Steinzeit oder die, äh, oder die Eisenzeit, je nachdem, also wie, oder 1920er Jahren, je nachdem, wie pessimistisch man ist. Ja. Das ist ungefähr die westliche Obsession und wir reden sehr viel darüber, wie wir zum Beispiel diese Art der Kriegsführung zum Beispiel eliminieren können oder minimieren können und die Folgen minimieren können. Aber für Staaten wie Russland und China ist Cyber War nicht das Schlimmste, was passieren kann, sondern Information War. Und sie haben keine Angst vor einer großflächigen und wochenandauernden Blackout. Sie haben Angst vor Regime Change, also für Regimewechsel, dass sie oft behaupten, vom Ausland aus gesteuert wird, aber obwohl sie genau wissen, dass einfach oft selber eben durch ihre Deuter Systeme eben getriggert wird. Also sie interessieren sich nicht so sehr für Unsere Albtraum, das Cyber War Outcome, sie interessieren, sich vor allem, äh, sie interessieren sich vor allem, dass sie Kontrolle über ihre eigene Cyberspace und Informationen, die dort konsumiert wird, behalten können. Nur diese Gespräche haben keinen relevanten internationalen Recht. Du kannst nicht behaupten, weil deine Gefühle verletzt werden, weil du Opfer einer Informationskriegsführung geworden bist, weil du Propaganda ausgesetzt wurde. Du kannst nicht dann behaupten, dass das ein kausus Belli ist. Das ist ganz klar geregelt. Das hat keine rechtliche Basis. Das ist ein Problem für solche Staaten, weil für diese Staaten ist es Thema, sehen sie als ihre größte Gefahr und somit haben wir zwei verschiedene Gespräche, die eben innerhalb der, der ersten Komitee der UNO eben zum Beispiel stattfinden. Und das ist, macht das Ganze sehr schwierig. Next slide please. Wenn wir das so grafisch darstellen wollen, ähm, das ist einer von den Auszügen aus also unserem Workshop auf der UNO und in der First Committee, äh, wenn Sie rot mal sehen, das sind die verschiedenen Initiativen, die alle hier zusammenspielen, das ist die sogenannte Political-Military-Dimension, also das ist, es gibt mehrere Komitees innerhalb der UNO, es gibt auch, äh, das erste Komitee ist das sogenannte äh, Peace and Sec äh, Security and Disarmament, Komitee, Also das ist die für die Abrüstung und Frieden verantwortlich ist und das ist mehr oder minder der primus inter paris. Und wenn Sie genau hinschauen, das ist nur eine von sehr vielen verschiedenen Initiativen, die mehr oder minder mit International Security zu tun haben. Da gibt es alles Mögliche, da gibt es die Zusammenarbeit der Geheimdienste, da gibt es militärische. Hallo, Alexander. Alexander, wir können dich nicht mehr hören. Du bist muted. Aha, hoppala, das ist aber nicht in mir Ich habe nichts berührt, interessant, okay. Ähm, bis wann bis habt ihr das gehört? Hallo? Sorry, ich habe mich auch wieder gemütet. Äh, wir haben gehört, bis zu den äh, verschiedenen Zusammenschlüssen, zum Beispiel der Geheimdienste. Also, also, das ist jetzt nur mal ein Überblick über eine sehr komplexe Landschaft, das ist neben, also Joe Nye, das ist mein Professor in Harvard, hat das die Regime-Complex genannt, also es sind lauter verschiedene Regime, die zusammenhängen, aber nicht miteinander kontrolliert werden, und wo es kein Zentrum gibt. Und dieser Regime-Complex, der sich im Bereich internationaler Sicherheit abspielt, ist ganz klar government-lästig und das ist, wo wir hauptsächlich diese Fragen von Krieg und Frieden eben besprechen. Next slide, please. Aber das Gespräch next Das Gespräch was die Chinesen, nein, zurück, das, das Gespräch, das die Chinesen und die Russen am meisten interessiert, ist nicht International Security, sondern Internet governance. Internet governance ist, ist die Verwaltung der sogenannten Internetressourcen und diese Verwaltung passiert fast ausschließlich außerhalb von Regierungskontrolle. Da gibt es sehr viele verschiedene Institutionen, die wiederum hier eine wichtige Rolle spielen. Die meisten von, von euch werden ICANN kennen, also Internet Corporation of Assigned Names and Numbers. Das ist nur eine von sehr vielen Organisationen, die eine wichtige Rolle spielen. Aber wie gesagt, die meisten dieser Organisationen sind eben nicht staatlich. Die werden vom sogenannten Multi-Stakeholder-Modell begleitet, wo eben verschiedene Partner gleich zusammenarbeiten. Und das ist ein großes Problem für Staaten wie Russland und China, die, die gerne eine staatliche eine, eine, eine staatliche Gewalt Wirkung über eben diese Organisationen und ihre Prozesse gerne hätten. Und das vor allem würden sie ganz gern, dass diese Prozesse vor allem die UNO oder UNO-Behörden unterstellt werden. Aber das Ganze hat ja einen Zweck, next slide please, und dieser Zweck hat ja vor allem, dass, dass man zum Beispiel im Falle von von ICAN ganz bestimmte Infrastruktur sich zum Beispiel nicht unbedingt aneignen möchten, aber vor allem verhindern, dass zum Beispiel die Amerikaner oder andere, äh, andere feindlich gesinnte Staaten Kontrolle ausüben. Ähm, viele von, von euch werden wissen, es gibt, es gibt 13 Name Servers, ähm, die eben betrieben werden. Das sind mehr oder minder, werden manchmal als Root of the Internet bezeichnet. Die stehen ganz, ganz, ganz äh, im Zentrum vom Domain Name System. Äh, und ICANN ist für die Verwaltung dieses Systems verantwortlich. Es wird meiner Meinung nach und von meinen Kollegen auch viel zu viel ähm, Tralala drum gemacht. Also die, die Russen und die Chinesen haben schon länger die Bedeutung von diesem Route, äh, das eigentlich wie, ungefähr wie ein Telefonbuch zu verstehen ist, gesetzt. Aber dennoch gehen sehr viele ihre Anstrengungen seit 15, 20 Jahren in die Richtung, dass sie versuchen, eben die Kontrolle vom Root, ähm, vom ICANN eben loszukriegen und um eine Organisation zu stecken, was sie glauben, vielleicht leichter in, in ihren Einflussbereich zu, zu kriegen ist. Und das zeigt nur einfach genau direkt, wo die, wo die geopolitischen Interessen eben ankommen. Also, next slide please. Das Ganze hat natürlich schlussendlich mit der einfach, und das ist wenn ich fast am Ende, mit einer einfachen Sicht, zu tun, wie man Cyberspace wahrnimmt. Wir haben, eben, wir haben in unserer Kultur eben wahrgenommen, dass Cyberspace mehr oder minder bottom-up entstanden ist, dass es keine wirkliche Kontrolle des Staates gänzlich ausgesetzt ist und auch nicht wirklich nur ihre Präferenzen dienen soll. Das ist wirklich nicht, wie andere Staaten Cyberspace sehen. Also, es ist wirklich auch ganz klar nachvollziehbar, dass teilweise auch die Bevölkerungen in den Staaten wie China und Russland auch durchwegs nachvollziehen können, dass vor allem Cyberspace eine soziale Komponente haben soll, die vor allem die Staaten, die Interessen der Staaten eben direkt untergeordnet sind. Und die Entwicklung zum Beispiel von dem Social Credit System in China, die manchmal ein Begriff sein könnten, ist nur ein ganz kleiner Schritt in diese Richtung. Und diese Art von Cyberspace, ähm, die man gerne hätte. Und man muss immer verstehen, dass diese neue Dimension diese, diese Domäne von Cyberspace, die haben wir kreiert. Wir sagen also, was die Regeln sind. Es gibt keine natürlichen Gesetze wie die Schwerkraft. Alle Gesetze haben wir mehr oder minder festgelegt und wir können sie auch ändern. Und diese Gesetze wollen sie eben ändern. Next slide please. Und damit komme ich eben zu Ende. Also wenn man über nachdenken möchte, wo man genau Cyberspace das heißt, einzuordnen hat, dann möchte ich darauf zurückweisen, dass ich am Anfang habe ich einen Vergleich gezogen mit wie wichtig zum Beispiel die Einführung des Rades war für die Entwicklung der menschlichen Zivilisation. Ich möchte aber auch dazu sagen, dass vor eben, eben äh, Räder verwendet wurden, um zum Beispiel einen Schlachtwagen zu fahren, äh, wurden sie eben 1500 Jahre lang als reines zivile Objekt zum Beispiel für die Herstellen, die Her Herstellung von, von Gefäßen verwendet. Äh, also es hat eine nicht-militärische Komponente gehabt, eine reine zivile Komponente. Nur irgendwann einmal, 3000 vor Christus, ist jemand raufgekommen, dass man eigentlich ganz was anderes damit machen kann. Und auf einmal hat sich der gesamte Ansatz vom, vom Rat geändert. Und es wurde eine militärische Technologie, das auch ganz gravierende Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der Menschheit gehabt hat. Und so sehe ich, so, so denke ich, sollten wir auch sehen, was gerade mit Cyberspace passiert. Wir haben eine zivile Entwicklung, die zunehmend militarisiert und, und im Sicherheitsbereich eben abgeleitet. Und die weiteren, die weiteren Folgen werden wir in den nächsten Jahrzehnten erst langsam erleben. Danke. Next slide. Ah, das Ganze kann man übrigens nachlesen, The Darkening Web, Penguin Press, zwei Auflagen, und freue mich über Kommentare. Ja, vielen Dank für den tollen Vortrag, Alexander. Äh, ich ich denke, du hast auch sehr, sehr viele Themen aufgemacht. Es sind mir sofort Assoziationen gekommen, wie auch Staaten wie Indien oder auch der Iran, die schon an ihrem eigenen Cyberspace bauen oder auch schon lange gebaut haben, um zum Beispiel so wie Indien ihr ATA-System oder auch den ganzen sozusagen finanziellen Transaktionen in einem Extra-Internet auszulagern. Das heißt, auch da gibt es wahrscheinlich noch mal viele verschiedene parallele Cyberspaces in der Zukunft. Wir haben zwei Fragen im Chat, auf die ich auch gleich mal eingehen möchte. Ich glaube, die eine bezieht sich auf die Albträume, äh, die du äh, in der Mitte deines Vortrags erwähnt hast. Und äh, es fragt jemand, SX34, wie sieht eigentlich der schlimmste Albtraum für Europa aus? Ich nehme an, äh, also genau, er fragt weiter oder sie fragt weiter, träumen wir den amerikanischen? Ähm, mhm. Möchtest du dazu etwas sagen? Ja, also, das alles ist natürlich aus ganz, aus einer Sicht, und zwar aus einer, nicht nur aus einer Sicherheitssicht, sondern aus einer diplomatischen Sicht. Also, wenn man aus dieser Perspektive alleine die Frage behandelt, also, ähm, dann, dann ist es schon, dass es eine like-minded Gruppe gibt, ähm, die, die, die, die sogenannte like-minded Gruppe, die heißt so, die wird auch auf Deutsch so angesprochen, das sind Staaten, die ich als Free Internet Countries bezeichne. Die haben sich schon zusammengetan und die haben mehr oder minder schon ziemlich ziemlich lange, jetzt in den letzten paar Jahren, gemeinsam mit den Amerikanern sehr oft unter ihrer Führung Positionen vertreten. Wo die Amerikaner eben und und Europäer unterschiedlich sind, das ist immer eine Detailfragen, wo auch Europäer manchmal unterschiedlich sind. Also zum Beispiel, wie weit ist es, dass Staaten wie Frankreich zum Beispiel schon... Eher ihr Probleme haben mit die Idee, dass das Internet überhaupt eigentlich nicht staatlich kontrolliert wird. Die haben ja schließlich eine staatlich kontrollierte Internet einmal aufgestellt, da heißt der Minitel. Aber wie die selber eingesehen haben, hat das nicht sehr gut funktioniert. Und deswegen ist es auch zu verstehen, dass innerhalb des sogenannten Like-Minded-Group gibt es eben Schwierigkeiten, äh, manchmal eine feine Abstimmung. Aber das grundsätzliche Problem, äh, was alles vereint, ist das eins, wir wissen, dass Cyberkrieg kann unabsichtlich passieren. Also diese komplette Angriffe und, äh, auf, auf die kritische Infrastruktur und die damit eingehende zivile Zerstörung. Und das kann per Unfall auch passieren. Und wir wissen auch, dass für diese Staaten wie China und für Russland vor allem die Informationskriegsführungsdebatten am wichtigsten sind. Aber Ihnen ist nicht nur Cyber wichtig, Ihnen ist das Völkerrecht allgemein wichtig. Und Sie wollen grundsätzlich dass wir Information als Waffe festlegen. Und zwar unter internationalem Recht. Information ist keine Waffe, ist es ist Information. Aber wenn Sie so weiter vorantreiben mit Ihren zum Beispiel Verknüpfungen von Informationskriegsführungen und ähnliches, dann wird Information zur Waffe. Dann ist jeder Blogpost etwas, das von Regierungen abgesegnet wird, wo eine Regierung bei sich, bei der anderen Regierung beschweren kann, wenn was Böses über seinen Staat überhaupt gesagt wird und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich. Nicht so weit entfernt, da bedarf man nur zwei, drei Schritte und man ist schon dort angekommen. Und das haben wir definitiv unter liberale Demokratien dazu gehört natürlich auch Länder wie Japan und Südkorea genauso dazu, haben wir gemein. Die interessanten Fragen sind aber zum Beispiel Swing States, wieder mal aus einer sehr westlichen demokratischen Perspektive gesagt, Swing States, das sind dazu gehören zum Beispiel Staaten wie Indien, die nicht die amerikanische Sicht an sich kritisieren, aber die amerikanische Marktdominanz. Und das ist vor allem für die Europäer auch ein riesiges Problem, dass vor allem amerikanische Firmen am meisten vom Internet und vom Cyberbusiness profitiert haben. Und das ist das Allerwichtigste. Das dazu kommt, ist, dass sie auch Probleme haben mit Facebook und Twitter und die wollen tatsächlich auch, dass diese, dass diese Organisationen ähm, stärker sich an nationales Recht orientieren. Das wollen aber auch einige europäische Staaten und da gibt es, wie Präsident Macron letztes Jahr eben in Paris gesagt hat, einen Mittelweg, dass wir hoffen, dass die Europäer versuchen aufzubauen, dass irgendwo zwischen the, the free internet Californians und the, and the great wall internet von China und Russland liegt, wird es hoffentlich eine europäische Vision geben. Aber die europäische Vision ist definitiv die amerikanische viel näher als die russische oder chinesische. Ja, danke. Ähm, wir haben noch eine zweite Frage im Chat. Äh, ich sehe leider Sie nichts von euren Bildern. Also, also seht ihr mich überhaupt? Weil ich wir, sehe sehen, einen, ja, wir sehen dich. Aha, äh, okay, dann kannst du vielleicht einen PowerPoint weggeben, und sehe ich euch wieder. Ja, das kann ich machen. Eine Sekunde. Dann lese ich vielleicht ja. die äh, zweite Frage vor, die wir noch haben. Und zwar die Frage: Welche neuen Roots des Internets wird es denn chinesischer Ansicht nach geben? Wird es geben? Welche neuen Roots des Internets wird es denn chinesischer Ansicht nach geben, gestellt von KM? Ich habe das akustisch nicht ganz verstanden. Also, ich habe, also bei, also wenn es einen neuen Roots gibt, es gibt seit länger eine Frage, wieso man nur eben diese 13 root servers hat ähm, und die von zwölf Betreibern eben gemanagt wird. Die meisten sind in Amerika, nur 13, nicht in Amerika. Ähm, und da gab es schon sehr lange eine Forderung zum Beispiel, dass man A, ICANN, das ja im Moment in San Diego, mit headquartered ist, nicht in San Diego belässt, sondern vielleicht in Genf äh, oder, äh, oder irgendwo anders oder den Haag oder Wien ähm, unterbringt. Und das Zweite ist, dass man vielleicht mehrere Root-Server dann auch hat. Und es gibt eigentlich keine Limitierung an wie viele Root-Servern man man haben kann. Eigentlich ist der Root-Server selber ja nur äh, eine Kopie vom, vom A-Root. Also es gibt ein einziger Pfeil, das ist mehr oder weniger das Telefonbuch des Internets ähm, und von da leiten sich alle anderen Telefonbücher in ungefähr auf in in einem Baum aus, also das ist eine Hierarchie. Die Hierarchie wird dann sehr weit gestreut und ganz, ganz, ganz am, am Anfang steht eben ein einziger Pfeil und das sagt einfach wo kann man nachschauen, damit man die anderen Telefonbücher mehr oder minder findet? Also diese Telefonbücher übersetzen die IP-Adresse in einen in uh, DNS-Eintrag oder einen Namen zum Beispiel. Und so weiter und so fort. Und diese, diese Kopie wird ja eigentlich geteilt, also dieser einen Pfeil wird eigentlich geteilt. Und es ist ziemlich egal, wie oft man das teilt. Es gibt Fragen, dass man grundsätzlich, es gibt auch Forschungsprojekte, die auch grundsätzlich schauen, ob man diesen Roots splitten kann. Und das versuchen tatsächlich die Chinesen ähm, äh, schon länger. Ähm, die werden auch, ähm, betreiben auch wissenschaftliche, ähm, es gibt ein sogenannte Yeti-Projekt, das gibt es schon ziemlich lange. Und die Russen, wenn sie von ihrem BRIC-Net sprechen, also von einem Traum, dass sie dass Brasilien, Russland, Indien und Südafrika einen eigenen BRIC-Net aufbauen könnten, dann meinen sie das auch dass sie den, den Root splitten würden. Aber wenn das passiert, dann wird es ziemlich schwer sein wahrscheinlich zwischen diesen zwei Cyberspace schnell zu kommunizieren. Ähm, und es ist wichtig zu sagen, dass wir nicht nur Internet, das Internet selber, sondern wäre ganz Cyberspace. Also das ist nämlich alles, was damit zusammenhängt, wird auch betroffen. Ich glaube, das beantwortet die Frage ungefähr. Aber ich bin mir ganz sicher, wie ich es akustisch auch verstanden habe. Doch, also so, ich glaube, okay. das ist sehr gut verstanden. Die Roots. Okay. Um, Gibt es, äh, ich habe jetzt gesehen, im Chat gibt es im Moment keine Frage. Gibt es äh, von Lukas, Sophie, äh, sonst noch jemanden, der sich gerne dazu schalten möchte? Genau, äh, Roland hat äh, den Wikipedia-Eintrag zu Alternative DNS Route äh, geteilt im Chat. Genau, zum Beispiel. Ja. Genau. eine Frage. Würde mir einfallen, ähm, vielleicht ein bisschen provokant. Also ich finde, im Kontext der Cyber Security und auch gerade jetzt ist Wahlkampfzeit wieder und wir wussten ja, äh, dass im, im letzten Wahlkampf in den USA äh, die DNC, das DNC-Hacking irgendwie möglicherweise wahlentscheidend war oder zumindest irgendwie ein Meddling war. Äh, und in dem Kontext fragt man sich sozusagen, ob die Meinungs- und Pressefreiheit irgendwie eine System-Vulnerability auf gewisse Art und Weise ist, die man einfach ausnutzen kann. Ähm, auch irgendwie unsere Sorge darum, jede Art von Meinungsäußerung in den sozialen Medien zu beschränken, das sind irgendwie ein rotes Tuch oder äh, ist politisch für uns schwierig zu schlucken, aus guten Gründen natürlich. Äh, andererseits ist es, kann man das halt weaponisen auf, äh, auf irgendeine Art. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie stehst du dazu ganz grundsätzlich? Denkst du, dass das irgendwie ein Flaw der äh, liberalen Demokratie ist, die einfach auf gewisse Art inkompatibel mit dem technologisch äh, aufgerüsteten Zeitalter ist? Oder? Ähm, ja, das antworte ich gerne. Wenn man vielleicht einen Screenshare beenden, und dann sehe ich nämlich die Beteiligten auch im Moment, sehe ich leider nichts. Ähm, also ich bei mir wenigstens. Das Screenshare nicht. ist beendet und äh, ich sehe ah, alle. Okay. Ah, komisch. naja, ne, bei, bei mir nicht. Ich vielleicht oben. Also die Frage, das minimieren. Das ist ein Minus. <lacht> <lacht> ähm, also ich, einfach um die Frage wirklich ganz erlaubt zu antworten, ähm, ich würde mal einfach sagen, ja, yeah, it's, it's not a bug, it's a feature, yeah? und es geht im Umkehrschluss genauso. Also wenn man sagt, dass dass äh, Redefreiheit natürlich ausgenutzt werden kann. Ähm, das ist schon länger der Fall, das ist nichts Neues. Und dass ja. wir zum Beispiel die Grenzen diesbezüglich auch schon länger ausloten, das passiert je nach, nach, nach, nach Gesellschaft mit anderen Geschwindigkeiten und mit anderen Schwerpunkten. Also in Deutschland und Österreich haben wir ja vor Jahrzehnten das Gespräch für uns selber abgeschlossen, dass es tatsächlich doch auch Zensur geben darf. Ja? Wir haben Bereiche, wo, wo, wo Gesetze eben eingreifen. Wiederbetätigung vor allem, aber auch andere. Das ist in Staaten in Amerika ein bisschen schwieriger, aber nicht so schwer, wie sie es gerne sagen. Aber gleichzeitig wird immer damit geachtet, dass es mit Augenmaß passiert. Wie eigentlich die westlichen Staaten jetzt umgehen, das ist vor allem besonders interessant, weil gerade Putin vorgestern einen Vorschlag von aufgegriffen hat, dass, dass wir in unserem Cyberbereich schon seit fünf, sieben Jahren verwendet haben, dass es ja eine Incident at Sea, um, Regel geben sollte für Cyber. Das ist jetzt viel zu detailliert. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Aber er versucht immer wieder mehr oder minder in Interference in Elections als ein Wort mehr, oder mehr uh, zu, zu, zu, zu positionieren. Aber Interference in Elections haben, um, haben um, wir in der Global Commission so unterteilt, dass wir zum Beispiel against attacking electoral systems sind, aber nicht attacking elections. Also attacking electoral systems ist das eigentliche Hacken von zum Beispiel ähm, Parteiservern und dergleichen mit der Idee, dass man diese Dokumente liegt also DNC ist ein perfektes Beispiel, aber nicht die Propagandakampagne und die Disinformation-Campaign, das auf Facebook auch von ausländischen Mächten geführt worden ist. Also wo man normalerweise jetzt, also wo man circa ist, im Westen allgemein gesprochen, aber hier gibt es große Differenzen, ist, dass es eine ganz klare Linie gibt, dass man die gesamte technische Infrastruktur von Wahlen als kritische Infrastruktur eben bezeichnet, das eben auf gar keinen Fall nicht angegriffen werden kann, äh, aber nicht Facebook und andere Strukturen, ähm, also die eben eine psychologische Komponente haben, gleich behandelt. Das wollen vor allem natürlich eben die autoritären Staaten, weil die kommen ja sofort mit Human Rights Watch, Amnesty International, um, äh, MND, das sind alles, um, das National Endowment for Democracy, das sind ja alles CIA-Plots. Das ist im, Moment, im Endeffekt sofort, was da passiert. Die BBC ist ja auch ist eine Informationskriegswaffe. Das ist halt eher Behauptung. Und wir beantworten, dass, dass es nur um die technische, die technische Komponente Wir werden diese psychologische Komponente nicht anfassen, weil das würde eine grobe Änderung des internationalen Rechts bedeuten. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Weil dann, wie ich sage, bedeutet das, dass alle Informationen nämlich als Waffen vom Staaten abzusegnen sind. Alles, was wir sagen und tun, müssten dann vom Staaten abgesegnet werden. Das ist quasi nur zwei Schritte entfernt mit dieser Interpretation vom, vom Völkerrecht. Und deswegen ist es wichtig, dass man die technische Komponente, und das inkludiert diese Doxing der Dokumente, also das Hacken und dann Release der Dokumenten, ähm, unterteilt äh, unterscheidet von von diesen Propagandakampagnen, die auf Facebook und Twitter geführt werden. Hm. Mhm. Sehr spannend. Danke für die Antwort. Also mhm. ich finde das sehr spannend, weil es ist die super slippery slope sozusagen, wenn du da intervenieren willst. Weil wo fängt sozusagen der Hashtag Aktivismus an und wo wo hört er auf? Und äh, ähm, klar, die Russen sagen schon immer, dass das irgendwie alles von Soros finanziert ist, äh, äh, was in die liberal äh, über alles, ja. ich, ich, Hoffentlich lässt sich sozusagen diese Dichotomie zwischen, dass es nur ein technologischer Angriff oder dass es eh irgendwie nur psychologisch. Offensichtlich lässt sich die aufrechterhalten. Ähm, aber das ist, klingt, klingt schon klingt zumindest mal nach einer vernünftigen Unterscheidung für mich auf den ersten Blick. Die, ich kann mich erinnern, es gab ja auch mal eine kurze Debatte, ob im Facebook nicht systemrelevante Infrastruktur ist. Hm. Aber das ist ja, ein anderes. Ja, genau. Mhm, ähm, Lukas Lehner hatte noch eine Frage. Bitte, Lukas. Ja, vielleicht so ganz kurz meine Frage, geht genau in die gleiche klar, wie die Frage von Lukas vorhin. Äh, und zwar hat mich diese, diese Dichotomie ich überrascht, vor allem, dass, ähm, dass es diese Einigung offenbar nicht gibt zwischen westlichen und autoritären ähm, nicht-westlichen Ländern. Äh, da ja in westlichen Ländern, insbesondere in den USA, es ja eben diese schweren Vorwürfe gibt, äh, bezüglich Information Wars gegenüber Russland, gegenüber ausländischen Mächten in die letzte US-Election, jetzt wieder in die US-Election wo ja quasi auch in den USA äh, dann zumindest ähm, unilateral auf nationaler Ebene auch gewisse Maßnahmen diskutiert, auch getroffen werden, oder dann äh, äh, private Akteure wie Facebook selbst für sich Maßnahmen treffen, äh, äh, quasi um äh, political Campaigning und so oder, oder Disinformation äh, einzuschränken. Äh, also das, das quasi, deswegen überrascht mich sehr, dass auf der nationalen Ebene, äh, beispielsweise in den USA, aber auch in europäischen Ländern, dass sehr wohl diskutiert wird äh, und da Maßnahmen auch gesetzt werden, aber quasi auf der internationalen Ebene ähm, von Seiten der liberalen westlichen Demokratien, dass nicht äh, diskutiert wird, beziehungsweise man sich nicht auf diese Definition einigen können, kann. Also ich würde mal grob unterscheiden zwischen Maßnahmen, die Staaten treffen und Maßnahmen, die Privatfirmen treffen. Und... Also, die Staaten im Westen oder liberal, ich rede zum Westen, weil in Südkorea zum Beispiel und Singapur ist es anders. Im Japan ein wenig, aber wir reden jetzt wirklich von Europa und Nordamerika in dem Zusammenhang. Ähm, die meisten Maßnahmen sind tatsächlich die, die, die, die, die Firmen selber machen. Ähm, und die werden nicht politisch gelenkt. Es gibt Maßnahmen wie in Deutschland zum Beispiel, also eine netz zum Beispiel. Also, das, äh, es gibt ein Gesetz, das spezifisch darauf hinausläuft, dass, dass ähm, Hassreden zum Beispiel unterbunden werden ähm, und wie das halt eben vor sich geht, dauert das. Also die ersten Versionen von NetzDG äh, wurden ad absurdum geführt. Also der Regel ist das, dass große Providern wie Facebook und Twitter müssen innerhalb von, da könnte ich mich irren, ich glaube, 24 Stunden für schwerwiegende, für leichte Verstoße und vier Stunden für für, für schwere Verstoße, aber das könnte, das könnte falsch sein, die Stundeneinteilung, müssen sie antworten und ein Posting entfernen. Ja? Also es gab schon diese Versuche, das zu machen. Und was interessant für mich ist, ist wie Facebook vor allem antwortet. Und ich kenne Facebook sehr gut auf alle Ebenen und bin schon seit Jahren mit ihm in Kontakt. Und der Chief Security Officer, der ehemalige Chief Security Officer von Facebook, der Alex Demos, ähm, der mehr oder minder gefeuert wurde, weil er sehr, sehr gute Ideen gehabt hat diesbezüglich, der, obwohl er eigentlich meiner Meinung nach gute Positionen vertritt, sagt auch, wieso wollt ihr Firmen, dass Facebook über die freie Meinungsäußerung entscheidet. Ja? Das darf doch nicht sein, das darf doch nicht eine Privatfirma machen. Und das ist, finde ich, falsch, weil das ist ja nicht so. Der Gesetzgeber hat zum Beispiel in Deutschland, in Österreich und in Frankreich entschieden, was unter freier Meinungsäußerung fällt und was nicht. Und es wird nur Facebook und Twitter und so weiter gesagt, das ist die Gesetzeslage, ihr müsst euch daran halten. Punkt. Ihr müsst nicht andere Interpretationen zusätzlich machen. Und wenn es Graubereiche gibt, dann müssen sie auch nicht so schnell reagieren. Ähm, also diese Sachen passieren hauptsächlich so, dass man sagt, dass wir haben eine bestehende Gesetzeslage und diese und diese Firmen, vor allem Facebook, müssen sie einfach daran halten. Ähm, die Ebene darüber ist, und das ist eigentlich, wo, wo Russland und China gerne wäre, ist, dass es auch eben auch eben eben Anschuldigungen in anderen Staaten inkludiert. Also wenn zum Beispiel Russland ein Problem hat, was im deutschen Cyberspace gesagt wird, dass sich, dass Russland eben durch rechtliche Mitteln ähm, mehr oder minder einwirken kann, dass Facebook das auch nicht in Deutschland zeigt. Und das ist etwas, was wir zum Beispiel mit China und Falun Gong auch weltweit schon mehrmals erlebt haben. Also Chinesen, waren sehr, sehr aktiv dabei, ähm, Inhalte weltweit zu bannen. Und das tun sie. Also auch in Afrika setzen sie sehr oft durch, dass zum Beispiel gewisse Webseiten und Inhalte nicht eben zu sehen sind. Und das macht das machen die westlichen Staaten nicht. Aber wo die westlichen Staaten eben immer eins sind, egal was unterschiedliche Rechtslagen betrifft und unterschiedliche Einschätzungen oder wie groß die, die Meinungsfreiheit gehalten wird. ist was nicht passieren kann, ist, dass internationales Recht so geändert wird, dass, Inf dass Information als Waffe akzeptabel ist. Das Recht auf Selbstverteidigung in UNO-Charta ist ganz klar festgelegt. Es muss mit einem bewaffneten Angriff zusammenhängen. Und da gibt es auch wieder Unterteilungen im, im Völkerrecht. Armed Attack kann auch Use of Force bedeuten. Es Ist Use of Force dasselbe wie Armed Attack? Darüber schreiten sich die Leute. Ja? Aber ein bewaffneten Angriff ist das einzige, wo wirklich ein Kriegsfall eintreten kann. Ein bewaffneten Angriff kann nicht bedeuten, du hast meine Gefühle verletzt. Und wenn wir damit anfangen, dann hätten wir nie endeten Kriegszustand. Ja? Und das ist aber gleichzeitig für manche autoritären Staaten, wo sie sich real befinden. Sie finden sich permanent im Krieg. Ich weiß nicht, ob du das vorher gemeint hast, aber Russland ist vor allem natürlich seit Jahrzehnten darauf bedacht, darauf hinzuweisen, dass sie glauben, dass alle Demokratie-Revolutionen ähm, Angefangen von Serbien bis nach der Ukraine, dezidiert vom Westen, explizit CIA gesteuert wurden. Und das sagen sie immer, immer, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und das ist immer ein Bezugspunkt, deswegen wollen sie auch die Möglichkeit haben, eben Informationen zu kontrollieren, weil das eben aus ihrer Sicht her ein Einfallstor für fremden Mächten darstellt. Ich glaube, ich habe jetzt meine Zeit über startet. Ja, sehr, sehr spannend. Es gibt hier, es gibt, es gibt wahrscheinlich, wenn wir jetzt noch viel Zeit hätten, sogar Überschneidungen zwischen den verschiedenen Vorträgen, die mir jetzt angefangen haben, gerade im Kopf zu wachsen. Aber ich glaube, dabei lassen wir es. Das CIA hat angerufen, wir müssen jetzt aufhören. Es gibt keine, es gibt im Moment keine anderen Fragen. Sophie, möchtest du noch, hast du noch einen Punkt, den du machen möchtest? Das die, die, der Vorteil oder auch Nachteil eines äh, virtuellen Treffens äh, auf Fair Teaching ist, dass die Leute sehr oft äh, sich denken: Ach, ich kann mir das dann nachschauen und dann sozusagen werde ich meine Fragen besser formulieren können. Dann sind wir aber nicht mehr da und dann können sie sich nicht mehr stellen. Gut, äh, das war's. Wir haben eh schon sehr viel Zeit beansprucht. Äh, der nächste äh, netzpolitische Abend wird am 5. November stattfinden. Wir haben noch keine fixen Vorträge geplant, aber es wird sicher wieder spannend werden. Im Beim letzten Netzpolitischen Abend, den man jetzt auch nachsehen kann, dem 48. wurde übrigens ähm, äh, sehr heftig, glaube ich, auch über das NetzDG, das äh, du, Alexander, angesprochen hast, äh, äh, diskutiert. Und äh, Thomas Lohninger hat den momentanen Status in Deutschland vorgestellt. Auch das ist jetzt online, kann man sich anschauen und auch unser heutiges Gespräch wird dann weiterverarbeitet und äh, online gestellt werden. Ja, dann bedanke ich mich ähm, für äh, das äh, Kommen. Äh, vielen Dank an die Vortragenden. Vielen Dank, Sophie, für die Hilfe. Äh, wir bleiben in Kontakt und vielen Dank auch noch an Faircom, dass wir äh, gehostet wurden. In diesem Sinne, vielen Dank und einen schönen Abend und alles Gute für die Projekte. Danke. Ciao,